Ja, dann haben wir das jetzt richtig schön so aufgenommen und dann können wir das dann schön daneben spielen. Das ist doch lustig. Äh. Äh. <lacht> ja, weil ja. auf YouTube sieht, ist das dieser immersive, dieser Gag mit diesen lustigen, mit den Rahmen, mit den Frames, mit den, äh, mit dieser Galerie hier, der, der wird nicht übertragen. Also schau es dir auf YouTube an. Ja, deshalb würde ich eher, also ich würde eher dafür plädieren, dass man das dann einfach weglässt und wieder Standardansicht macht, damit jeder auch ein Bild machen kann, wie er haben will. Ja, was meinen denn die anderen? Wieso hat ihr alles schön so, so schöne Hintergrund und bei mir ist es so neutral? Ja. ja. Wer, wer achtet denn auf den Chat? Ich achte auf den Chat. Sehe ja. ich so wie Filterbaum? Auf, auf, äh, auf YouTube, meinst du? Ja, ja, sieht er auch so wie Filterbaum. Ja, dann mache ich jetzt mal, jetzt hier, weil, ne, wechsle ich das einfach mal. So. Sehr gut. Das ist hübsch. Okay, und jetzt ist der Hintergrund gecancelt. Ja, weil der auf YouTube nicht übertragen hat. Ah, oh, okay. Da hast nur weiße Flächen. Und irgendwelche Figuren da. Was sind das für Leute? Birgit, hast du die eingeladen oder was? Ey, Figuren. Die, die Leute, die da reden am Kunsttalk. Wo reden denn Leute? <lacht> Naja, du bist ein Leut, ne? die Blatschenka ist ein Leut, wir sind auch alle sehr Leutselig. Äh, der da... André ist auch ein Leut und der Christoph ja. ist auch ein Leut. Genau. Und ah, jetzt geht das. Das fängt aber erst um 7 Uhr an, oder was? Genau, in einer Minute. Na, Latschenka hält schon den Gong parat. Ja. Hm. Und äh, Andreas, hast du denn schon die Liste parat, was wir nicht sind? Oh nein, die, das. Äh, oh Gott, oh Gott. Ja. Oh <lacht> Gott. Braucht man das, was wir nicht sind? <lacht> Doch, das ist. Immer gewesen. Ach so. Ja, weil, weil das ist ja. ja jetzt der Kontrast, weil wir ja jetzt, weil jetzt wendet sich die Sache ja. Wohin wendet sich die Sache denn? Ja, das wissen wir nicht, aber sie wendet sich. Es gibt jetzt also ähm, Manifestationen. Aha. Also jetzt ist 19 Uhr, jetzt kommt es. Also wir sind hier der Kunsttalk, sechste Staffel, erste Serie. Serie, Serie. Oh. Das kommt noch jemand dazu? Ja? Günther wollte auch noch kommen. Ne? Ja? Ach so, okay. Wow. Ja, wir haben das, äh, ich kenne die Nummer, kannte ich nicht, ich weiß jetzt nicht, müssen wir wieder darauf achten, wenn das irgendwie so eine. Ja, mussten rausschmeißen. Oder mach mich mal zum, noch zum Chorus, wenn du willst. Ja, gerne. <lacht> so. Hat das geklappt, Filterraum? Ja. Super. Ich mache Andreas auch noch zum Co-Host. Hallo, Günther. Hallo. Ah. Hallo, Günther. <lacht> Lange nicht gesehen, hallo. Sehr schön. Ja. So schöne Farben. Und Hintergründe. Wir üben noch. Günter, wir, wir üben, üben noch. Wir, wir sind noch am. Ja, ich bin ganz überrascht. Mit wo? Sind mit Bar. <lacht> Na, mit der Beten. Spiegel ja, das ist oft mal so ein bisschen per Harry Potter genau ja, ja. andere Welt geht. Happy Halloween mhm. Aber ich dachte das wird jetzt nicht, es geht jetzt nicht nach äh, YouTube nee das, äh, nee, das ja, geht nur weiß das, das ist allein warm. unser im Ver, im Privatvergnügen. genau ich meine, meine man, ich. man muss ja auch ein bisschen <lacht> sagen wir haben es hier <lacht> hübsch und äh, wir, die wir unter und uns ja wir unter ja. uns genau Genau, no. also da ist hübscher Kaka gar nicht so schlecht. Genau. Ich meine, im Gegensatz zu schön, das wäre ja richtig mühsam. Jetzt haben wir noch keinen Gong gehabt, oder was? Nee, wir sind auch noch nicht am Senden, oder? Doch. Doch. die ganze Zeit. <lacht> ah. Es 19.02 Uhr, also der Gong. Hallo alle. Der Playground <lacht> ist ähm, frei. Das Manifest habe ich hier vor mir liegen. Das könnte mhm. ich jetzt lesen. Okay, dann fange ich an mit äh, der üblichen Liste. Der Gong boah, kommt da erst, oder? Ja, wer macht den Gong? Chenka, so bist Datschenka du nicht hat die auch Gong? Gong? Ja, ich mach den Gong. Kurz und bündig. Oh, das war aber. Ja. So, war das schlecht? Nein, das war äh, effektiv. Der Ton, der Ton <lacht> war, der war direkt wieder weg. Gong. Das hat ja auch die, die, die, die Algorithmen, die haben das dann sofort wieder wege, weggedämpft. Ja, ich ähm, mach mal. Äh, kann man das jetzt hier ändern, wo? Hier. Ja. So, also, wir haben uns mal unheimlich viel Gedanken gemacht, wie wir also beliebten und äh, gängigen Formaten immer wieder ausweichen und uns da aber dann trotzdem Rosinen rauspicken. Und äh, daraus hat sich also diese natürlich völlig unvollständige äh, Liste ergeben. Und ich äh, lese die also jetzt einfach mal vor. Also Bühne und Podest, also sind wir nicht. Filmset. Sockel, sockel auch nicht, sockel auch nicht. Sockel, sockel oh ja, Sockel, genau. Nein, also, nein. obwohl mein Stuhl hier unter mir, der fühlte sich schon fast so, nicht, aber äh, gibt da jetzt also ein kleiner Dämpfer. Filmset, Talkshow ja. und Küchentalk, Feature, wobei ich mal noch nicht begriffen habe, was das am Ende sein soll. Ne? Oh, hier will noch jemand rein. Ja, M2K. M2K, bitte. Das ist Matthias bestimmt. Yes. Jetzt yes. warten wir mal, bis er da ist. Ich gucke mal, ob man das hier jetzt... Da er kennt weiter. das schon, der kennt das schon. Mach da einfach weiter. Workshop. Ich mach einfach weiter, genau. Also Workshop nicht, Seminar nicht. Themenzentrierte Interaktion, nein. Reality TV, TV, TV, TV Massenmedien, Kino. IBA, ah, uh, ne? Und es wird aber immer kleiner hier alles, nicht? Ne? So, Jetzt kann ich schon gar nicht mehr lesen. Slots, Steckplatz, Sendeplatz, Programmplatz, Slot Wars, Slot Machine, Slot, Time Slot Pattern. Der kunststock in unbescheidener Bescheidenheit ein Stream. Was aber ist ein Stream? Genau, super. Da gibt es auch einen Link, da kann man sich das in Ruhe nochmal. Genau. genau. Können wir dann da drunter schreiben oder so? oder? Kann ich ja, den? genau. Ich mache mal das äh, Teilen wieder weg. So. Ah. Jetzt sind wir in der normalen Gespenstigkeit wieder vorhanden. So. Ja, hier, das lässt sich auf diesem Bildschirm nicht. Äh, nee. Was ist denn da los? Bewegen. Also, naja. Also die Ansicht ist irgendwie unvorteilhaft, wenn auch interessant. Aber ja, Nein, genau. ich nicht. Ja, machen wir zwischendurch mal wieder richtig und dann machen wir wieder die Immobilie. Jetzt hat auch jeder... Ja, das wirkt jetzt so unentschlossen. Gehört das dazu, unentschlossen ja, das, sein? Das, also ist das so dass, das Thema, ja. Das, das, das Thema. was wir machen. Ja. Unentschlossen, unschlüssig, nicht schlusslos, mhm. von schlusslos bis endlos oder endlos ohne Schlüsse. Die ziehen wir dann immer in die Länge, wegen kein Ende. Ja, wir haben ja jetzt kein Thema mehr für die Staffel, Da kann man ja mal sagen. Ne? Nee, wir haben kein Thema also mehr. Wir sind ja. völlig themenlos. Aber wir, haben, wir bringen ein, was wir gerade so machen. Ja, aber wir haben ein Manifest, wir haben schon ein Manifest, wir sind ein Playground. Also Manifest, okay, du wolltest das vorlesen, ne? Ja, schreibe genau. Maschinenmanifeste mit Kapitelnamen und Zeitstempel ohne Reim verfasst als Satzung fürs Künstlerische rund um den Kunststock, die Kunstforschung sowie künstlerische Forschung und wirf Zeitgeist Anker auf den Tintenfischschwimmzug, den Aquariumsschwall, als Zirkusufer hierzulande, mut die Entzündungsreflexe bei gehender Masse. Gehe an deinen Begrüßungsbalkon entlang und sprichs sprichs voller Hausfrieden. Hinzu den Haus Hauses Schulden und hin zum Hartmutreflex über Redreflex. Öffne die Beschwörungskarten. Leg Auswege hier über Steinhirn und über Zuwendezeiten Wendezeiten liegen im inneren Wirbel für den Geistesfunken. Schau sie an! Schau sie an! Schau sie an, die Geistesfunken! Die Geistesfunken, die Geistesfunken. Schau sie an! Schau sie an! Schau sie an! Die Geistesfunken, die Geistesfunken, die Geistesfunken. Mach sie mit künstlerischer Vorsicht und künstlerischer Besorgnis künstlerischer Elastizität und künstlerischer Energie gemeinsam mit diesem künstlerischen Mandat im künstlerischen Klangraum der Frequenz, der Charakterenergie, der Kinetik, der Schwingung, der Quell-Quell mit Beschwörungskraft und Geistesströme, Ströme, Ströme, Ströme und Geistesströme und Geistesströme und Geistesströme, Ströme, Ströme mit Lautmalereien. Maschinenmanifest für das Kunsttalk-Künstlerische. Kunst, Kunst Kapitelnamen, Kapitelaben, Zeitstempel und Zeitgeistanker. Das ist nicht von mir, das ist ähm, von Merzmensch für den Kunsttalk geschrieben. Das ist von der KI von Merzmensch für den Kunsttalk geschrieben. Wir haben die 1, 2 oder 3, das weiß ich nicht so genau. Also dem kann man eigentlich nichts hinzufügen als noch einen Manifest. Genau, also war der erste Versuch. Genau, also ich finde, wir wir sollten mit so einer und und und ähm, Einstellung daran gehen. Also das heißt also in dem Moment, wo wir eins haben, müssten wir uns dran drum kümmern, was drin steht, und das müssten wir sozusagen zuschleifen, bis wir zufrieden sind. Und das ist also schon die Falle. Und von daher finde ich also, äh, wir sollten mit einer einer äh, jetzt schon vorhandenen ähm, zwei äh, äh, damit schon vorhandenen zweiten Manifest vielleicht äh, äh, schon mal weiter äh, äh, ja bodenfest stampfen wer ist das denn jetzt iPhone Andreas ja zwei, Mir fehlt, zwei ist es. Mi also Michael du hattest äh, auch äh, äh, Hallo Andreas äh, Hallo Andreas Hallo Hallo hey. Mats. Oh, schön. Der hört, glaube ich, noch nichts. Der guckt noch ganz hey, nichts. Das ist oh, auch ja. noch vom lem festival praktisch jetzt so ein Nachtzügler, ne? Das mit der KI da vom Märzmensch. Ähm, weiß ich nicht, ich ja, war ja da ist, nicht bei. Mir ja, ist es im ähm, Stanislav lem festival bekannt, nochmal vorgestellt und hat dann. Ähm mit diesen Kapiteln haben und diese, diese Worte aufgegriffen und hat das dann eingegeben in dieses GPT 1, 2, 3, ich weiß nicht, welches das ist, also es ist ja KI, künstliche oder artifizielle Intelligenz und hat das da ausdrucken lassen, hat das dann getwittert und hat es als ersten Versuch getwittert und vielleicht kommt ja jetzt noch ein zweiter Versuch. Wer weiß. Hm. Und Michael, du hattest mir was gezeigt, äh, beiläufig, in einem unserer Zoom-Aneinander äh, äh, vorbeiflüge, so. Und äh, könnt ihr das auch vorlesen? So, das, was die Bürger, die hat das schon bearbeitet. Aha, aber wir haben also wir haben aber sozusagen schon. Ja, zwei. Da kannst du ja, das kannst du ja generieren wie sonst was. bis zum Ja, Einen. ich mag ja eigentlich gar keine Poesie. Ne? Für mich klingt das alles gleich. Für mich ist das alles Gleiches so. Ich sitze dann still und höre zu, ja, kann man jetzt mal was anderes machen. Okay. Ich finde es total gut, du rauchst ne? und du sprichst trotzdem. ne? Also ja. gleichzeitig. Was halt haben wir denn da phänomenal. schon wieder. das finde natürlich phenomenal. Hört man mich eigentlich? Ja, endlich. Ah. Ja, ja, ja. ja, ja die ganze ich die Zeit, ich habe die Uhrzeit hier zugehört und aber ich wenn mir nichts, nur mal so der Technik halber. Ja, Mensch, aber wenn man davon ganz viele, ganz lange, dann kann man ja, kann man ja mal 24-Stunden-Lesung machen. KI-Geschichten. Äh, genau. Und dann, dann kann man das anfangen, langsam zu schleifen. Mhm. <lacht> Auf zwölf äh, Stunden runter erstmal. Wenn man gerade so eine lecture performance von günther von der KI vorge äh, vorgefertigt. Ich glaube, der würde völlig aus dem Konzept kommen, oder? Günther? Was? Meinst du mich? Ja. Wieso? Weil du sprichst doch frei, oder nicht? Also Du hast doch nie bei so einer Performance sprichst du immer frei. Ne? Ja, genau. Ja. Hm. Ich wollte ja äh, auch lesen. Und zwar ist das nicht von mir, sondern ich, das ist mir zugespielt worden von äh, Michael Wald. Äh, also Manifest Art Talk ist ein polyvalentes, portables, quelloffenes Software-Tool für die künstlerische Forschung mit Hilfe eines Online-Netzwerks von Menschen, das mehrere Abstraktionsebenen abdecken kann. Es macht sich die kollektive Intelligenz zunutze, die online in Form von fachspezifischen Wissens Wissensdatenbanken und maschinellen Stammesnetzwerken verfügbar ist. Das Projekt fragt nach synergetischen Beziehungen zwischen Informationstechnologien und dem tätigen Leben. Der Kontext Kunst und Künstler bringen gemeinsame Werte und Überzeugungen in ein zeitgenössisches Verständnis von Kunst ein. Der Kontext befasst sich mit, Ko mit der Kohärenz von Kunstwerken, der Fähigkeit, Vielfalt zu organisieren und den Widersprüchen innerhalb dieser gemeinsamen Werte und Überzeugungen. Merkmal, das Hinzufügen neuer Informationen zu einem bereits bestehenden Kontext, schafft sowohl Spannungen als auch Chancen. Ein neues Werk lässt sich nicht einfach in einen bestehenden Kontext einfügen. Es erfordert eine Neuordnung der Ideen und ein Verständnis dafür, wie es sich, in eine soziale Erzählung einfügt, eine Erzählung, die meist vom Künstler bestimmt wird. Die bildende Kunst lebt seit jeher von der Wechselwirkung zwischen Stadt und Land. Die jüngsten städtischen Veränderungen haben diese Dynamik jedoch verändert und neue Möglichkeiten für die künstlerische Erneuerung geschaffen. Dieses, diese Publikation erforscht Prozesse der Anpassung, Zusammenarbeit und Erfindung in der zeitgenössischen Kunstpraxis in Los Angeles. Das Konzept wird von drei in Los Angeles ansässigen Kuratoren erörtert, die jeweils sehr unterschiedliche Praktiken verfolgen, aber ein gemeinsames Interesse daran haben, die Stadt als Motor der Kreativität zu betrachten. So, das wäre sozusagen zwei. Vielleicht schaffen wir es mal so viele Ver Versionen oder Varianten, ähm, KI geschwängerter ähm, Manifeste zu haben, dass wir meine ganze Sendung nur mit vorlesen von Manifesten, damit also jeder weiß, was wir sind. Ja, aber man könnte auch jetzt gut diese älteren Manifeste dazu nehmen, also zum Beispiel du, untermischen. Wie sicher? Ja, ja. Da muss ich mal fragen, wie sicher ist denn das, dass das als Manifest gemeint war und nicht als Beschreibung einer Software, die wir verwenden sollen? Ja, jetzt kommen wir ja natürlich in den Team äh, Problematiken. Ne? Das ist ja so. Wie haben die das denn früher gemacht? Wissen denn? Um 1910, 20, 30, als die vielen Manifeste kamen. Wie haben, das denn, ähm, wie haben die denn diese Manifeste geschrieben und ausgerufen? Ohne künstliche Intelligenz, nur mit künstlerischer. Oh. Ja. Oh. Also. Meine Güte. So ideo, ideologisch geschwängert. Ja, vielleicht das Futuristische. Ist äh, Arik da? Arik hat, glaube ich, ziemlich viel Ahnung vom Futuristischen, oder? André. Er hat sein Hallo. Mikrofon abgestellt und die Kamera... Ach ja, eine Mikrofon. Ist hier. Ja. Ja, die Birgit hat hier in den Chat ja geschrieben, wird der Kunsttalk zu lang, bist du zu kurz? <lacht> <lacht> Also nicht auch nicht schlecht. Ja, die Birgit hat ja gefragt wie die Leute das vor 200 Jahren oder so gemacht haben. Da fällt mir eigentlich... Nur 100, ein, das waren nur 100, egal. Aber ich. <lacht> Fällt mir nur das futuristische Manifest ein von 1900, ja, schlag mich tot 15 oder 14. Aber die waren ja auch ein bisschen extrem drauf und haben das auch bewusst so ein bisschen provokanter geschrieben. Umso älter und reifer sie wurden, haben Sie sich dann davon entfernt, weil Sie dann ja eingesehen haben, dass Sie ein bisschen heftig drauf waren? Die Frage, die sich, glaube ich, da stellt, ist ja überhaupt die, ähm, das Manifest, ähm, die die Bürger gestellt hat, ist ja die, dass Manifeste in einer bestimmten Zeit waren, eben vor 100 Jahren, und dort das soziale Notwendigkeit war in der Kommunikation. Die Frage ist, ob heute überhaupt die notwendig ist, weil wir ja das alles, was die Schwellen da waren, um irgendetwas eintreten zu können, vom Bilderrahmen, Sockel und so weiter, auch von der Vorstellung, von, von Einführungen und so weiter, die breit angelegten Einführungen, die es gibt, bevor irgendjemand reden kann oder was tun kann, das, ist ja, das Manifest ist ja, gehört ja zu dieser Art von Sprechformen dazu Und wir haben ja diese ganzen Formen der, der Schwellen äh, abgelegt und von daher braucht man ja kein Manifest, man kann einfach, man kann ja, einfach sagen was ich ich oder ähnlich, darstellen, was man Das sehe ich ähnlich, weil es ja einen permanenten Diskurs gibt darüber, was jetzt Manifeste sind oder ob man das braucht und was Kunst ist und was Kunst nicht ist und es gibt ein bestimmtes, ja, eine Vorbedingung von dem, was wir Kunst nennen, in unserer Gesellschaft. Insofern, und wir führen die Diskussion in so einer Art, dass es schon obsolet geworden ist, solche Fragen zu stellen, auf komische Art und Weise. Von daher finde ich das ja witzig, das auszusourcen an die, äh, die Maschinerie, äh, sozusagen einer KI zum Beispiel, an die äh an Algorithmen, wie auch immer sie bestimmt sein mögen, und äh, im Grunde in so einer Flut von äh, Manifestationen unterzugehen. Ja, das Ding ist dann, dann haben wir nur noch Variablen, die wir da einsetzen und diese Maschine sprudelt da irgendwas raus und wir interpretieren da irgendeine Sinnhaftigkeit hinein. So, äh, ja, weiß nicht, äh, ich finde das interessant, dass die KI-Manifeste dennoch so stimmig sind. Das ist ja so ähnlich wie so ein Horoskop. <lacht> ja, genau, ja, ja, Orakel. Genau, genau. Und äh, ich finde es noch äh, auch, auch äh, spannend, wenn man also an die Geschichte outsourced. dass man also sozusagen die, die Manifeste äh, vergangener Zeiten also so betrachtet, als wären sie von äh, fremden KIs geschrieben und äh, entsprechend ähm, äh, in, in, neben, neben die äh, äh, Algorithmen zu stellen, in dem Bewusstsein, dass die Algorithmen eigentlich auch nur äh, äh, Geschichtsphrasen sind oder geben, wiedergeben, nur eben gebrochen. Ja, in dem Kontext wäre spannend. Also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, einen Kunstgenerator äh, damit beschäftigt, da hat man einen Part und da als Input, und da tut man Millionen von Bildern rein, aber Millionen von Bildern. Da hat man einen anderen Part, der sortiert die Bilder quasi aus. Der sagt, nee, das ist blöd, oh, das ist gut, sodass wir dann irgendwie ein Bild zusammengesetzt kriegen, ganz pauschal gesagt. Und ich frage mich, was passiert, wenn wir da jetzt ganz viele Manifeste reintun und der andere Part dann die platzstücke des Manifests herausnimmt und neu zusammenbaut. Was darüber rauskommt, wenn wir äh, zum Beispiel das, was wir nicht sind, da als notwendige Bedingung oder wie das heißt, äh, äh, voraussetzen. 49. <lacht> Deutsche Corona-Politik. Also ja, also der, der Witz ist, dass man dann eben doch da landet, was die Gegenwart gerade macht und äh, als eben genau dieses, äh, checkige, äh, dieses diese wenn man es kartieren würde, diese schreckige Karte oder dieses Scheckig dieses, äh, Unübersichtliche, was also äh, uns jeden, jeden Tag entgegenkommt und äh, ob der Unterschied letztendlich so groß ist. Also, ob, ob das nicht, also ob, ob die Realität nicht den besseren Realismus äh, äh, über uns schwappen lässt, als äh, sozusagen die KI. Die KI ist sozusagen immer noch zu langsam, um äh, äh, wirkliche echte Science Fiction aus dem äh, All Alltag äh, zu filtern, zum Beispiel. Es ist eigentlich nur ein Erkenntnisinstrument ein weiteres Erkenntnisinstrument. Ja, und zwar eins, was wir schon selber jeden Tag überbieten. So, Also, also es gibt ja diesen, äh, jetzt ist mir der Name wieder entfallen, diesen Philosophen, der so eine äh, Kombinatorikmaschine äh, äh, im, im, äh, im Barock äh, konstruiert hat, nicht? die also im Grunde versucht, alle Möglichkeiten einer bestimmten Eingabe äh, zu ähm, logisch oder systematisch zu, äh, aufzuzählen und äh, äh, bewusst zu machen oder äh, hervorzubringen. so. Und ähm, Insofern Erkenntnismaschine als sie also sozusagen einen Möglichkeitsraum, vielleicht etwas genauer oder etwas weiter, ähm, uns zuführt, als wir es äh, spontan machen würden, wobei bei uns ja eben schon wirksame Filter ähm, ähm, Aber, da, dafür sorgen, dass, dass, dass sozusagen die, eine für uns sinnvolle Auswahl entstanden ist. Nicht? Bei uns ist die Auswahl bei, in der KI dann eben nicht oder so, also ich bin nicht so sicher. Darüber. Okay, Entschuldigung, Berit. Ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig gehört habe, aber du hast gesagt, so, ähm, dass, dass die Künstler, also so habe ich es aufgefasst, ähm, das doch in ganzheitlicher und realitätsnäher auffassen können als die KI. Ähm, da wollte ich eigentlich einhaken, weil ich glaube, mhm. dass äh, nicht, dass sie, weil du hast dann einfach so argumentiert, dass sie zu langsam sei, um wirklich was Neues zu erbringen. Ich finde, die ist sehr, sehr schnell. Extrem schnell. Die kann extrem schnell Dinge kombinieren. Ja. Und, ähm, also ich könnte jetzt nicht so schnell so einen Text schreiben, wie dieses kleine Manifest, was ich vorgelesen habe, über die Kapitelnarben und über diese Zeitströme und all das. Also ich fand das schon, ich hätte das so schnell so nicht schreiben können. Also wenn du dich in so einen Modus versetzt, einer, einer automatischen Schreib- oder Schrift- oder Sprachsituation, dann glaubt man gar nicht, wie schnell man also... Äh Dinge kommen lassen kann, nicht so, dass das, also kann wasserfallähnlich ähm, kommen und äh, reaktiviert alles, was du sozusagen intuitiv mit äh, bestimmten, äh, mit einer bestimm dieser speziellen Aufgabe äh, verbindest. Würde ja, natürlich kann man sagen. schnell automatisch schreiben, aber ich bezweifle, dass äh, das menschliche automatische Schreiben schneller ist als äh, das maschinelle Schreiben, das bezweifle ich. Ja, aber ich glaube, ich glaube es geht um diese Kränkung, dass eben diese künstliche Intelligenz oder dass es eine Maschine gibt oder ein System gibt oder ein Programm gibt. Das ist so eine subtile Kränkung, dass eben das eben einfach schneller ist, dass einfach äh, mit dem, womit es gefüttert wird, was sehr Kreatives daraus macht und das sehr, sehr schnell und sehr ja, einfach. Ja, das würde ich nicht so sagen. Ich würde sagen, okay. es kann halt rechnen. Das ist das Einzige, was es so kann, rechnen ja. und rechnend lernen. So, äh, ich habe meine ganzen Logikaufgaben einfach in so einen Generator reingepackt und der hat meine Hauptaufgaben gemacht. So. Weil warum soll ich das machen? Das kann ja auch ein Computer. Dafür sind die halt da. Und wenn der jetzt halt irgendwelche vermeintlich kreativen Aussagen herausspuckt, heißt es ja nicht, dass die gleichzeitig auch sinnbehaftet sind. Weil das kann er ja nicht, er kann ja, im weitesten kann, kann Sinne was ja die heraus interpretieren, hinzugehen. Aber ähm, ich würde sagen, es kann halt nicht das, was in unserem Kopf, Kopf stattfindet. Mhm. Da ist ja schon ein Unterschied. Unterschied. Wenn du da irgendwo in einen Generator was eingibst, kommt halt ein Ergebnis raus. So. <lacht> aber so mhm. funktionieren wir ja nicht. Ne? Ja, so. Aber wo, wo Birgit vielleicht recht hätte, wenn man also vom Erkenntnisinstrument zum Produktionsinstrument kommt. Nicht? Das heißt also dieses, dieses Moment. Aha, das also ist jetzt ausgebreitet und jetzt habe ich einen Entscheidungsraum, der also sich auf einen Möglichkeitsraum ausrichtet, sondern direkt ne, direkt würde aus dem, was das KI so äh, ausbrütet. Nicht? Also direkt würde das in, äh, in Machen übergehen. Nicht? Das heißt also, wir würden ununterbrochen überrascht, dass mit dem, was wir so äh, aus der, ja genau, wie jetzt. Wir wären total überrascht. Wobei, ich habe das ja ein paar Mal schon gesehen. Aber wir wären Hast überrascht. Ja, Christoph, was ist <lacht> das? Weiß was. Ja, ja. Also, ich weiß auch was. Ja, genau. Also, also ich, ähm ähm, im Moment, wenn ich mir die Diskussion angucke, äh, habe ich den Eindruck, es geht so ein bisschen um Interpretation über Interpretation. So, und da ist ja dann die Frage, so die Maschine äh, interpretiert ja auch. So, und wir interpretieren jetzt das, was die Maschine interpretiert. Aber natürlich genau. nicht in dem Kontext, in dem das jetzt die Maschine interpretiert. Ich sage mal, äh, im heutigen Stand, so wie Maschinen heute sind, Spreche ich dem erstmal ein Bewusstsein ab. Das heißt, eine Bewertung dessen, was da rauskommt, existiert gar nicht. Das ist ungefähr so, als ob man dann so verschiedene äh, äh, äh, Satzteile, so eine Satzteilmaschine baut, so verschiedene Satzteile aneinander äh, äh, schichtet und dann nachher guckt, sowas kommt da raus, ergibt das jetzt einen Sinn oder ergibt das keinen Sinn. Äh, da gibt es ja diese, dieses Bullshit-Bingo. Und, und diese Bullshit-Maschinen, wo dann nachher irgendwas rauskommt und wir interpretieren dann irgendeinen Sinn hinein. Also, also von, von, von daher, also dieser, dieser erste KI-Text, der, der vorhin vorgelesen wurde, den, den fand ich sehr schön und inspirierend, war auch schwer damit da zu kommen, aber auf der, auf der anderen Seite ist es natürlich dann immer eine individuelle Interpretation, so wie sehe ich das. So, und wenn man jetzt auf der anderen Seite... Ein Manifest äh, schreibt. Und ähm, dann ist da natürlich auch Interpretation dahinter. Also wenn jetzt ein Mensch ein Manifest schreibt, dann sind ja diejenigen, die sich das anhören, äh, die äh, interpretieren das ja natürlich auch und die kommen dann auch genau. zu dem, was, was äh, für die jetzt interessant scheint. Das ist und, Paradoxie und, äh, da drin, ne? Die Widersprüche ja. in den Aussagen. So, und diese, diese Manifeste vor 100 Jahren, ich weiß jetzt nicht, was das für welche sind, wo die vielleicht so ein bisschen äh, überzogen haben, wie da vorhin so der Gesprächstenor war, äh, die das heute jetzt nicht mehr so provokativ vielleicht schreiben würden, äh, äh, äh, weiß ich nicht. Ich stelle mir so die Frage, ist das immer so eine Frage des Alters? Also wenn ich jung bin, dann bin ich sehr provokativ. Wenn ich alt bin, dann äh, bin ich mehr so gesetzt. Keine Ahnung. Ich kann nicht mehr provokativ, ich weiß gar nicht, wie das geht. Das geht irgendwann, bis du wieder. <lacht> Wenn wir so, ja, okay. Nicht provokativ, äh, grantig dann irgendwann, ne? Grantig. Ja, auch so wieder dann. Äh, aber halt ja äh, ich glaube. Ja, aber so ein ganz bisschen, was wir hier ja, gehört haben, mir ist so der Begriff gekommen, so ein bisschen virtuell oder sag ich mal, äh, kontrolliertes Bleigießen, ne? Das mit den, äh, was die Maschine da geliefert hat. Man hat halt. Dass wir halt natürlich dazu neigen, mit der eine große Interpretation ansetzen zu können. Und deswegen mit dem kontrollierten Bleigießen im Sinne von, das können wir natürlich bei allen möglichen Krams machen. Da hast du mal Synthesizer auch so eine Random-Funktion zum Beispiel. Ne? Ja, aber dahinter stecken ja letztendlich auch irgendwelche Pattern. Hm. Und ja, ja auch, so. ne, wahrscheinlich ziemlich gute teilweise auch, ne? Im Sinne von, Hallo. der hat, die sind. Trainiert im Sinne von, sie haben schon viele gute Texte gesehen, verinnerlicht, so im Sinne von Lernen dieser KIs, dass sie halt einfach Grundmuster lernen. wer das Mensch nicht da, der würde da bestimmt was zu sagen, würde bestimmt was zu sagen können. Das sind Phrasen, das sind Phrasen. Also die Wahrscheinlichkeit ja. folgt auf ein Wort das Wort. Genau. Das ist. Ne? So. Birgit, was Birgit, was mich ein bisschen gewundert hat, ist jetzt diese Wiederholungen, die da gleich ganz zu Anfang waren, die, wo, wo sowas dann herkommt. Aber wenn diese Maschine halt mit hunderten von Gedichten oder was ich was gefüttert worden ist, die solche äh, Mittel dann anwenden, der Wiederholung, dann kommt das natürlich auch mal auf so eine Idee. Ja, exakt. Aber ja, da kann ja noch eine kleine Fehlerquelle sein, da war ja auch noch der Leser, der das gelesen hat. Ja, ich würde, genau. halt die ich, würde Zufallhaftigkeit, ich würde halt die Zufallhaftigkeit von unserer Fantasie zum Beispiel trennen. Vielleicht könnte man einmal, äh, noch einen ganz anderen Aspekt reinbringen mit, dem, mit der Frage der, der Manifeste. Was ist denn überhaupt so ein Manifest gewesen? Welchen Grund hat denn der? Hat der nur den Grund, der Manifest zu machen? Ideologie. Eben nicht. Es hatte den Grund gehabt, das futuristische Manifest war, dass, die, dass diese Künstler äh, erlebt haben, dass in der Welt etwas passiert: wie, äh, eine, etwas passiert wie Geschwindigkeit, wie äh, die Maschine, die selbstständig wird, die ein eigenes Organ bildet, die eigene Welt bildet, die eine Faszination hat in ihrer Geschwindigkeit. Und die so weit geht, dass man fasziniert sogar ist und sagt, der Krieg ist das größte Kunstwerk. Das heißt, was war dieses ähm, äh, futuristische Manifest, das ja auch als faschistisches Manifest bezeichnet werden könnte, äh, war ja sozusagen etwas wahrnehmen in der Welt und feststellen, dass da Aufgabe für den Künstler da ist, äh, die er jetzt sozusagen, das ist so wie ein... Äh, ein Projekt, das er beschreibt, wo er nur mal einen Titel hat oder was anspricht, was für ihn, auf ihn dann wieder zukommen kann und aus dem er wieder als Energiequelle arbeiten kann, ähm, äh, weil er das jetzt als Aufgabe in der Welt so sieht. Äh, mhm. Und die, ähm, ähm, der KI, der kann ja nur sozusagen diese, diese Strukturen diese Struktur nachmachen, diese Gestik irgendwie nachmachen, aber er kann ja sozusagen gar nicht feststellen, die Quellen, die er bräuchte, da müsste man den ganz anders konstruieren, die müsste die Quellen brauchen, sagen, was ist denn heute, was sind denn heute die Fragen, Ökologie und so weiter, Umweltfrage, was würde er daraus für ein Manifest machen? Und dann, könntest du, dann könnte man ihn sozusagen mit den Fragen, die heute da sind, äh, füttern. Und nicht mit den alten Manifesten, die ja ganz andere Sozialsituationen zutreffen, sondern müsste man im Fütter mit den Fragen, die heute da sind, und die probieren daraus ein Manifest machen, die ihm noch sozusagen die Sprache lernen, die man dafür bräuchte oder nicht. Und dann wäre es überhaupt erst interessant, als wie wenn er sozusagen etwas nachbaut, was 1911 oder 1928, 1933 interessant war, aber heute so als Geschichte dasteht oder sozusagen als Sozialerinnerung dasteht. Es geht ich ja, ja, die Aussage das ist, dass es bei einem Manifest ja um eine Aufgabe geht, die man sich stellt, die man dann formuliert. Ja. Ich würd, ich, Entschuldigung, ich m, würde das sozusagen als so eine Art Meta-Algorithmus als ein, ein Meta sehen. Das heißt also, das Manifest selber nicht, also ist algorithmisch als Aufgabenstellung, als, äh, als ein Programm, was dann also nachzuvollziehen ist, aber auf einer höheren mehr Freiheitsgrade äh, äh, insinuierenden äh, Ebene. So dass also die, äh, im Grunde kann, kann, kann man sagen, die Futuristen geben, bringen das in die, in die Welt, um zu sagen, manifeste Zielrichtung, marschiert los, macht alles so. Und, äh, und das finde ich also äh, sehr spannend, äh, so als sozusagen, dass man manifeste Programmatiken sind, äh, die auf Realisierungen drängen. Und seien es nur künstlerische, aber eigentlich ja darüber hinaus. Was also ist das denn, kommunistische Manifest zum Beispiel. Was hm? ist denn, wenn dieses Programm zum Beispiel in der Lage wäre zu unterscheiden, dass eine solche Operation eines Manifests in ja, unserer Zeit vollkommen überflüssig ist und daraus folgert, Quatsch, versteht ihr, was ich meine? <lacht> Dann ja, wird vielleicht ich ist das Ergebnis schon das. Da ja, hat man was gelernt. <lacht> ich glaube auch, dass äh, es auch in einer anderen Sprache dann rauskäme, nicht unbedingt in Textform. Also der, der, der Algorithmus sagt dann, also Leute, ihr spinnt, ich ziehe mich jetzt in die Bibliothek von Babel zurück. Ja. Aber ging also es auch hab... darum, die beiden Manifesten etwas äh, öffentlich zu machen, etwas äh, kundzutun? Ähm, ja wie eine Handlungsanleitung äh, auch zu geben für bestimmte Gruppierungen und das eben damit an die Öffentlichkeit zu treten? Es geht ja um dieses So what? Was mache ich jetzt damit? Was, was, was wollen die überhaupt? So was soll der ganze Graben? So, und, so und, und um jetzt nochmal zu, um noch zurückzukommen hier auf äh, hier vorhin, ich hatte, das jetzt, ich hatte das jetzt so verstanden, ähm, wenn man jetzt nicht aus dem der Vergangenheit schöpfen will, also so ein futuristischen Manifest, das schon besteht oder aus den Dingen, die schon bestehen. Und äh, müsste und wollte jetzt äh, so einer KI vorgeben, hier, womit beschäftigst du dich denn jetzt? Dann müsste das aus meiner Sicht zunächst mal, ja, muss ich erstmal ein System festlegen. Das heißt, ich muss erstmal sagen, so, womit beschäftigst du dich? Das heißt, äh, Systemgrenzen, Systemelemente, Prozesse, was alles dazugehört, äh, Anforderungen, Interpretationen dazu, äh, äh, äh, wie misst man das Ganze, wie bemisst man das? Und äh, wie wird das Ganze gesteuert? Das heißt, ähm, letzten, letzten Endes äh, äh, ist, das, ist das ja äh, auch wieder, jedes System ist ein Regelkreis. Ob das jetzt, ob das jetzt äh, ein offenes System ist, ein geschlossenes System ist, irgendwo gibt es Regler, Einflussfaktoren, die sich äh, äh, auswirken. Das sagst du äh, so leicht leichtfertig? Ja, äh, das das. Ich, weiß ich nicht, ob das so ist. Ja, äh, ich habe mich, hab mich lange Jahre damit auseinandergesetzt, äh, wie Systeme funktionieren, wie man die analysiert, äh, wie man die sich anguckt und vor allen Dingen, wie man dafür sorgt, dass sie nachher funktionieren, hoffentlich. Auf jeden Fall kannst du eine KI wunderbar benutzen, um was über Systeme generieren zu lassen. Ja, so das und, und, egal, und das wäre wär wär ja genau, von der ließ, ne? <lacht> also das wär genau der Ansatzpunkt, hm. und, und, und, dass ich dann über verschiedene Algorithmen äh, äh, Algorithmen sind ja immer Fragen ja? Und, und ich denke, hier so eine, so eine Maschine, so eine KI, stellt ja immer Fragen. So eben mal kurz mal hier ausgebüxt. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich dann hier so ein, so, ein, so ein Hall irgendwann selbst Fragen stellt, sich selbst in Frage stellt, sowas kann ja durchaus passieren. Das heißt, Also eine Maschine stellt immer Fragen und äh, diese Grenzen, in denen sich die Fragen ja, bewegen, ich also habe für eine die Antworten... Sie haben doch ja. eben gesagt, dass eine Maschine rechnet und ich kriege da den Link hin. Ja. Was ist denn zwischen, man kann, also Fragen stellen ist für mich was vollkommen anderes als rechnen. Ja, Rechnen sind Fragen. Rechnungen sind Fragen. Ist das größer Aufgaben. als? Aufgaben. müssen wir sagen. Eigentlich. Das sind, ja, das sind ja. Aufgaben, aber es so. sind keine Fragen in meinem Sinne. Doch, doch, es sind immer Fragen. Ist das größer als irgendwas? Kleiner, größer? Geht das in uns end, ins Unendliche? Weißt du, guck, guck was. So, es werden dann in den Programmen, werden Flex mhm. gesetzt wo dann nachher das Programm, das heißt letztendlich die KI weiß, da gehst du, wenn das passiert, dann gehst du da lang, wenn das passiert, gehst du da lang. Das sind so, ist so ja. die Regelwerke in der Programmierung, um dann nachher zu wissen, was kommt dann nachher am Ende raus, funktioniert das denn. Eigentlich nur 0 und 1, die Frage, ob der jetzt genau. 0 oder 1. Ne? Das, ist dann die, das ist dann nachher die, die Reduzierung auf das, auf das Minimum. Aber um jetzt mit der Maschine zu kommunizieren, brauche ich eine Maschinensprache. Das heißt, am besten kommuniziere ich mit der Maschine in der ihr eigenen Sprache, das sind dann oben drüber gelegt, sind das Programmiersprachen, heute sind das grafische Elemente, mit denen man da arbeiten kann, aber dahinter stecken immer Algorithmen, Rechnen, Rechnungen und letztendlich, letzten Endes Fragen, die sich die Maschine permanent stellt, bin ich denn auf einem bestimmten Level, läuft das denn in die richtige Richtung? ISO-OSI-Referenzmodell, aber mittlerweile gibt es sogar einen achten Layer schon. Da wird es doch mehr geben, nicht? Ich darf jetzt noch hinzufügen. einmal kurz kurz da ein, eingreifen oder nicht eingreifen, sondern nur hm. da, die andere Ebene noch mal reingeben. Manifeste sind entstanden in der Zeit, wo Parteien entstanden sind. Das ist ganz parallel sozusagen mit dem, wie da genannt worden ist, kommunistische Manifest. Das heißt, wo, wo Gruppierungen von Menschen der Auffassung waren, sie müssen etwas formulieren und etwas erfassen, mit dem sie andere Menschen ansprechen können, die ihnen dann folgen, die sagen, das ist das Richtige, das ist die Zukunft, das ist ein soziales Programm, das zutreffend ist. Das ist der Ursprung der Manifeste, ist eigentlich das Parteiprogramm, sind diese Parteimanifeste gewesen. Wenn wir uns heute anschauen, wenn man fragen will, was heute ein, ein Manifest ist, muss man fragen, wie heute der Zusammenhang ist so mache ich fertig. Mir. Mach ich fertig. <lacht> so lasse ich nicht ablenken. <lacht> das ist ein Kind hat immer oh. die erste Priorität, Aufmerksamkeit. Nicht, genau. Die beste. Da, was, beste das Zusammenhang zwischen, zwischen heute, zwischen dem, wie Funktionäre arbeiten, Parteiprogramme arbeiten, wie Werbung arbeitet bei Wahlen wie die zusammenarbeiten mit, mit, äh, mit dem Journalismus. Das heißt, wann ja. wird der Thema nicht genommen, wann wird es weggedrängt, wann werden, wie werden die Themen fokussiert und so weiter. Das ist eigentlich das, wenn man anschauen will, wie wir heute ein Manifest anschauen, muss man eigentlich anschauen, wie die Wirklichkeit gestaltet wird in dem Verhältnis von Politik, Funktionäre und Presse. Das ist der, der, der Bereich, den müsste man eingeben in KI, Sozusagen diese ganzen Hinterzimmererfahrungen und diese ganzen Hintergrunderfahrungen, wo 300, 400 bei uns wieder der neue Kanzler Kurz gewählt worden ist, hat er gleich die Presse äh, aufgestockt auf ein paar hundert Leute im Hintergrund, die arbeiten, die ihm sozusagen seine Programme machen, äh, wie die Meinungen und das Volk kommen sollten. Äh, das heißt, das ist ja. eigentlich der Hintergrund, der heute zum Manifeste ist. Das heißt, also, der, der Spin-Doktor ist sozusagen der äh, Manifestator im Hintergrund. Aber das, das wäre ja äh, gut. Das ganze Team. Ja, aber das ist, <lacht> genau. das ist ja denn der, der Fall, wenn es sozusagen jetzt hier, sag ich mal, ein, ein äh, populäres Manifest im Sinne von in die Zeit passende oder so ne? ein bisschen äh, Manifest werden soll, das jetzt auch... Äh, aber das, was hier jetzt äh, ja, glaube ich, Merzmensch, wenn das überhaupt mit der Intention gemacht wurde, ein Manifest äh, zu erstellen, dann hat er doch das wahrscheinlich, Andreas, du musst mir widersprechen, gemacht, diesen Text, um ihn hier für den Kunsttalk zu machen, oder? Ja, ja, Er ist ein Manifest des Kunsttalks. Das ja. heißt also, wir haben das im Grunde durch sein Angebot. Er hat uns angeboten, das outzusourcen. Und äh, er hat das also seinen Maschinen äh, übergeben und äh, hat dann ein Manifest schreiben lassen. So, und wenn wir und, jetzt, kurz noch einen Gedanken habe ich noch, so ja. sehr, äh, wenn wir jetzt wollten, dass wir vielleicht eine Mischung kriegen im Sinne von mal gucken, welche Assoziationen sich da herauskitzeln lassen, dass wir dann das Märzmann fragen, ob er nicht dieses futuristische Manifest mit reinkippt in seine KI als Rahmen plus äh, 50 Artikel von der Webseite des ORF zum Beispiel. Ja? Mhm. Und dann gucken, welche Muster das Ding da rauswirft. Ah ja, okay. Das, also gehe ich davon aus, dass es das geht. Und dass man das, auch mhm. je nachdem, wie viel Text da ringsrum ist, dass man das dann wirklich wiedererkennt. Das ist aber sozusagen, das wäre das wäre jetzt so die ersten Folgen im Kunsttalk, wäre so, wir versuchen mal ein Manifest uns, uns formulieren zu lassen mit einem Rahmen, den wir hier setzen. Das mhm. kann eine Aufgabe sein. Also ich fände fand noch eine, einen anderen Kraftschluss äh, hochinteressant, wenn wir mal die Wissenschaft als die Orakelleser der Realität äh, ansehen und die destillieren im Augenblick aus äh, dem, was äh, ihnen als real äh, zugänglich ist, eben so eine Klimakatastrophe. Ne? so mhm. äh, Und wir, wir stehen jetzt vor dieser... Sich langsam immer weiter einschleichenden Erkenntnis, nicht? Also inzwischen schleicht das ja nicht mehr, sondern hämmert. Aber es ist eben, ähm, ist eben sozusagen das, was die Wissenschaft äh, sich ähm, so, sozusagen äh, äh, nicht ausdenkt, sondern sich, sich aus, der, also aus der aus der Realität Vorsicht. destilliert. <lacht> ne? Ja, Vorsicht, genau. Auf YouTube gleich <lacht> genau, also irgendwie das, ja, das erinnert mich an Kopernikus und die Kirche. Nicht? Ja. Also er durfte sich nur nicht festlegen. Also er durfte, also, er durfte alles denken, ne? mhm. So, aber in dem Moment, wo er gesagt hat, das ist so, ne? Und mhm. nichts anderes, nicht, da haben die gesagt, nee, das können wir nicht mehr äh, dulden. Nicht? Wir hat brauchen die und sie dreht sich doch. Ja, aber das ist, das ist ihm ja unter. Ja, genau, also in dem Sinne, nicht in dem Moment, wo er gesagt hat, äh, es ist so und ihr könnt mich dafür verbrennen und was nicht, es ist so, nicht? In dem Moment kommt er ja im Grunde in so, in, in, in, äh, wie am wie heretischen Glaubenssatz, äh, die die absolute Behauptung und äh, das äh, haben die äh, dann nicht mehr haben wollen. Und äh, von daher ist das aus also dem Grunde äh, ist Pl pluralismus Pluralismusproblem. Äh, aber äh, davon mal ab, also ich will ja jetzt nur sagen, äh, wir, wir haben jetzt sozusagen äh, die Wissenschaft mit ihren Erkenntnissen, wenn man das jetzt sozusagen noch äh, auf irgendeine Weise mit reinbauen könnte, dann hätten wir, äh, so wie die soziale Frage äh, zu Marxens äh, Zeit, wo sich also das, das marxistische, Manif marxistische Manifest äh, ähm, mit auseinandersetzt oder ein einwirken will, äh, hätten wir dann auch noch so eine so eine äh, Qualität mit drin. Nicht? Weil das ja mhm. so also im Augenblick zu, ein, zu einer der großen Quellcode-Knacksen äh, der, der äh, Realität im Augenblick gehört. Genau. Was ist das dann so ein, so ein Intersubjektivitätsvermutungs? Äh, nee, ich äh, will, will nur, hab nur also bin, hab eigentlich nur den äh, Matze weitergeführt, indem ich äh, sozusagen Vergangenheit, das kommunistische Manifest, dann ja. also Medienwelt und dann äh, sozusagen den wissenschaftlichen Diskurs an dieser Stelle. Es gibt da natürlich viel, vieles andere, aber nur sozusagen so probehalber äh, könnte man das auch noch äh, verkoppeln. Dabei hatte ich dann einen kleinen Schlenker gemacht, in die äh, sozusagen das Ganze etwas äh, fantastischer äh, kippen zu lassen oder so. Aber was dann Christoph meinte, da ist glaube ich das so, auch Ende des Autors, was weiß ich. Der Rezipient muss das selber umsetzen und deshalb haben auch alle Marx falsch verstanden und so. Also du kannst schreiben, ja. was du willst. Ähm, deshalb meine ich, für mich ist das eigentlich wurscht, der da was schreibt. Ja, das ist dann sozusagen die also, KI, nur, dass wird sofort Praxis. Was ist. der andere draus macht, das ist halt ja. so ein Spiel zwischen den beiden. Also wir alle ziehen jetzt unsere Schlüsse und machen drauf <lacht> los. <lacht> Ja, das, äh, wenn, ist ein, wenn, das, das ist ja fast diese Situation jetzt, ne? also mhm. vielleicht. Das ist ja jetzt, aber Moment mal, wenn es ein Manifest ist, ist es ja nicht das Spiel. Ich mhm. ihr könnt so weitermachen nee. wie ein Spiel. Wie können wir denn ein Spiel weitermachen, das ist mit den richtigen Regeln dazu, dass das, Manifest, das Spielmanifest dann ist. Ähm, so geht ja nicht. Da. Ähm, beziehungsweise <lacht> so kann ich es auch machen, aber dann ist es kein Manifest, weil der Manifest hat ja, sozusagen den Anspruch, etwas zu sagen und etwas zu bewirken, äh, in der Welt zu bewirken. Das heißt, wenn du sagst, dass man müsste dann den spin nehmen, dann müsste man aber eigentlich den Anti-Spin-Doktor nehmen. Das heißt, man müsste den spin nehmen und ihn darauf hindurch leuchten können, wieso er gerade das nach vorne schiebt und wieso er das nicht nach vorne schiebt. Ja. Erst wenn wir wüssten wieso Dinge nach vorne geschoben werden, und wieso andere ausgegrenzt werden, dann wird es interessant werden, weil dann kommt die Wirklichkeit rein. Da kommt das rein, was verdrängt wird, was, was sozusagen ausgeschieden wird, weil die Leute zu dumm dazu sind, weil sie bevormundet werden müssen, weil wir ja als Journalisten und als Politiker ja für sie sprechen müssen und sie gar nicht das verstehen können und für wie das für sie vereinfachen müssen. Das heißt, wir müssten sozusagen das nach vorne kehren, was doch von dem Spin-Doktor, von, von der Politik, von den Funktionären zurückgedrängt wird. Und dann könnte man, und wenn da natürlich eine KI dabei helfen könnte, das besser zu machen, wäre das ja gut. Das ist ja nicht so, dass KI die, die Lösung ist, sondern die ist nur die Lösung, wenn sie die richtige Lösung, wenn wir auch wissen, was für eine Lösung haben wollen. Äh, sonst wird natürlich Vorschläge machen und wir assoziieren und sagen, ja, da liegt was dran. Aber in irgendeiner Form muss ja sozusagen eine, wie der Kustanowski halt gesagt hat, eine Sorge da sein. Man muss ja wie sagen, man besorgt irgendetwas. Man hat das Sorge um etwas. Man sieht ein Phänomen. Man sieht, dass man, dass uns die Menschen nur beformt, dass die politischen Strukturen uns beformen. Und, ähm, und das Manifest sollte dafür da sein, da etwas aufzudecken oder deutlich zu machen. Ach, ja. Ich habe die, ähm, was ich jetzt mir angeguckt habe, wie das benutzt wird schon heute scheinbar, ist einfach, wenn jemand eine Schreibblockade zum Beispiel hat oder wenn einfach so Anregungen für irgendeinen blöden Blogpost braucht oder so, ne, um einfach mal so ins Rennen zu kommen und da schon was zu haben, was so nach ein paar Stichworten schon ganze Sätze rausspuckt und dann tun wir das Umbauen und das einfach wie so ein Generieren von Ideen und die dann dann aber redigiert raus. Weiß ja, aber... Ja. Das ist doch alt. Das ist doch also Michelangelo äh, mit seinen Flecken, Wasserflecken an der Wand. Sagt da generiert das die Wand diese Flecken? die, ja. die Generiert die genialsten Landschaften? Und äh, oder in England war jemand, äh, auch wie hieß der, äh, der mit Wolken das gemacht hat? nicht, Also das heißt also tatsächlich Zufallsstrukturen äh, zu nutzen, um äh, ja Produktivität anzuheizen. Sagen wir mal so. Nicht? und äh, nicht vergessen die die leber von äh, vom Prometheus nicht also um äh, die er ja also fall bietet äh, der welt äh, um dass die sich da sozusagen immer gegenwärtsnah die neuesten äh, orakel draus holt also eingeweideschau und so nicht? also es ist wirklich das ist genau der punkt dass das das tradiert sich also offenbar äh, durch die geschichte also weiter und weiter und heute haben wir eben andere zufalls äh, Produzenten, nicht? Also so würde ich das sehen. Also da, das ist klar. Also hast du als Künstler keine Ideen, ne? Frag den ja. Zufall. Zu, so ist Bürger direkt hingegangen, hat den einen Text, den ich da generieren lassen habe online hat ja einfach so direkt, zack, zack, zack. Da ist so, ne? Aber... Ja, ja hätte ich auch noch lernen können. Oh, wer ist das? Andreas. Ja. Ah, war Andreas jetzt weg, oder? habe rausgeflogen. Ah ja, okay. Wieder da, hallo Andreas. Okay, Birgit war angesprochen. Dein Ton ist aus. Birgit, kein Ton. Der Ton ist aus. Wir Was soll ich denn aus. sagen? Möchte ich gar nichts zu sagen. Willst gar nichts sagen? <lacht> Gut, dann stelle ich eine Frage, die leicht zu beantworten ist. Das, ja. was du hier getwittert hast, ist das Ding, ne, was wir ge gehört haben, was du ja, gelesen genau. hast. Aber, aber mit, deinem, mit deinem Dazutun im Sinne von, es, ich sag's mal so, angehübscht. Richtig? Angehübscht? Nein, ich wollte es nicht hübsch machen. Na, naja, du hast es doch in, in Formulierung, dass es sich etwas wohlgeformter noch anhört, oder? Ich habe es einfach vorgelesen, so, immerhin. Stil. Genau in deinem Stil. Also es ist ja jetzt zum Beispiel dies, das vom März -Mensch, Mensch, nee, ja. vom, vom Mensch und ähm, wir haben noch ein anderes. Da gibt es auch ein, so ein Google Docs. Ähm, das hat ich mit der Birgit mal so durchgesprochen. Hat sie dann praktisch den die drei Vorschläge hat sie dann noch mal umgeschrieben. Das ja. ist ein anderes Dokument. Ja. Ich, ich habe ja das eine ist was ich habe von Birgit äh, gepostet vor einer Stunde. Ne? Achtung, Märzmensch hier wird's, ne? Kommt, wird es heute vorgelesen. Mhm. Ja. Das ist okay. das. Und da ist ja diese Wiederholung, die du gemacht hast, sind ja nicht Ach, das, das hier ja, den Mai das, das, das Dokument habe ich auch nicht vorgelesen, das ist ja ein Google-Doc, sondern ich habe den Post vom Playground, der jetzt in Twitter ist, den habe ich auch aktuell noch mal gepostet, den habe ich vorgelesen. Ich habe das Original, den Ausschnitt aus diesem Playground, so wie der als Screenshot mir geschickt worden ist, von Märzmensch, den habe ich gelesen. Mhm. Auf deine Art. Ja, und das hier, das ist ja schon, das ist ja schon, das ist ja schon, meine, meine Ach, ja, ja, das, das ist ja schon mal die Ja, ja, das ist ja schon mal, das ist klar, ja, komm, das, ja, mal, wir, wir, wir hatten ja gerade, ja, ja. warum wird etwas nach vorne geholt, wurde hier vorhin gerade gesagt. Ja. Genau, das das ist, ist schon mal passiert jetzt ja. in Genau. Ein <lacht> bisschen aufpassen, Leute. <lacht> Richtig. Naja, nee, das sind einfach ganz viele verschiedene Facetten, würde ich sagen. Ne? Mhm. Wie gesagt, und wenn du alles mitdenkst, dann weißt du ganz schnell, wo vorne und hinten ist. Und dann ist alles vielleicht nur noch Quatsch. Ne? Mhm. Das hier aber, ist ein ja nicht gewesen, Playground. Ja, genau. Aber wenn ich das so sehe, glaube ich, das, ich hatte ihn, habe ihn jetzt nochmal angeschrieben, Jetzt aber vielleicht mit dazu, vielleicht tut das auch hier dazu kommen, können wir das nochmal fragen, ob man das nicht auf Basis zusätzlicher Texte machen könnte, weil es kommt ja dann schnell raus, wenn man einfach nur, wenn man jetzt Spaß hatte, das hier weiter zu, zu, an der Stelle zu treiben, und dann hätte man vielleicht noch etwas, was auch aktuellen Bezug hat oder Bezug zu diesem alten, älteren Manifest, diesem wenn man will. Auf jeden Fall hat ja Merzmensch auch für irgendwelche Bedingungen gesorgt, er persönlich, ne? Da gehe ich von aus. Deswegen ja, logisch. Das halt. ja. Und, äh, du hast immer, irgendwo hat immer noch einer die Finger drin und wenn es dann am Ende der Rezipient ist, erst dekodieren muss, auf seine eigene Art. Und ja, man das. kann sogar Dinge, indem man Messinstrumente, die sich äh, die digitalisierbare Daten ausspucken, an Pflanzen, Steine und sowas äh, befestigt, kann man auch Dinge mit äh, einbeziehen. Nicht? Also... Äh, so dass sie mitkodieren können. Also, da gibt es ja un unglaublich viele Möglichkeiten, äh, das anzureichern. So. Achso, ich wollte nur ganz kurz sagen, das, was ich eben eingeblendet habe, das geht äh, auf die Bemerkung von äh, Filterraum. Ähm, der, der hatte also drei Absätze geschrieben und daraufhin hat BM, das äh, war dann hier also in dem äh, Text, also ich teile nochmal ganz kurz. Ähm genau das was du vorgelesen hast so also ich hatte was vorgelesen das ist dieses hier mhm. und Birgit hat offenbar das habe ich ja nicht vorgelesen auch genau. noch mal eine äh, Version drunter geschrieben ich, da, darauf hattest du dich jetzt bezogen von wegen ja. dass das noch mal ästhetisierender ähm, ja das halt also also worden den, ist dann, das war einfach so ein Automat da habe ich ein paar Begriffe reingeschmissen die habe ich mir geholt aus so einer alten Anwendung die mhm. heißt Worte.at und die soll eigentlich so Buchdeckel für äh, Bücher über Kunst generieren, war so die Idee damals. Ne? <lacht> <lacht> Und da hast du dann alle möglichen ähm, komplizierten Wörter, die du in normalen Sprachdruck brauchst. Genau. Dann, äh, Und das ist dann, das dann da die... Die zweite Version, und ich finde das ganz gut, dass dann ja. sozusagen generat Varianten, Varianten, äh, mhm. generieren, weil damit eben wir davor herkommen, jetzt also ernsthaft in die Tiefe gehen, zu diskutieren, was, wie wir das hier jetzt verändern müssen, damit es also passt auf den Kunsttalk und auf uns ja. und so, ne? Und, äh, wo wir doch die ganze Zeit äh, versucht haben, da vorherzukommen, dass dann jetzt also auch diesen, durch das Outsourcen dann plötzlich doch zu tun, dann ist es also für mich spannender, es zu tun und gleichzeitig so zu unterlaufen. So, ich, ich stoppe das jetzt wieder. Okay, genau. Ja, also bei diesem Text konnten wir ja jetzt fragen, ne, wie, wie ist das zustande gekommen, wie ist der gemeint? Und bei dem anderen Ding werden wir immer vor der Aufgabe stehen und das war vorhin dieses, ja, das ist immer irgendwie errechnet und der Rechner hat sich irgendwie Mühe gegeben. Es wird uns, selbst wenn wir jetzt sagen, okay, dieser generierte Text, den mir jetzt Mensch geschickt hat, äh, selbst die Intention des Rechners, der das gemacht hat, oder des Frameworks, wie auch immer das dann ist, wenn wir ihn dann fragen würden, was hast du denn bei gedacht, und er würde sagen, das Fleck Nummer 18 ist gerade auf Null gewesen in dem Moment, würde uns diese Information natürlich gerade gar nichts nutzen. Also dieses so und insofern ist immer die Frage, nimmt man den Text so hin und ne, macht auf der Ebene weiter, wie er geliefert wurde, im Sinne der Sprache, wie wir sie verstehen oder will man das System dahinter verstehen, das glaube ich geht gar nicht, ne? so wie die Sachen gestrickt sind und äh, dann kann, man, kann, kann ich mir natürlich eher vorstellen, wenn man jetzt an irgendetwas arbeiten will, nimmt man lieber das, was da als zweite Variante geliefert wurde. Ja, das ist dann wie, so wie ich, ohne, da ich da viel, ähm, viel drin bin oder so, auf Facebook diese Bildbetrachtergruppe, die ich mir so fantasiere, wie das da abgeht. Ne? Ich fantasiere mir da so einfach irgendwas zurecht. Und da wird dann über Bilder geredet, was der eine sieht, was der andere sieht und was er nicht sieht und was er nicht gesehen hat. Also, hm. Was weiß ich, was alles, was man wissen kann. Hört man mich eigentlich? Ja. Ja, ja. ja. ja. Ah, gut. Ja, ja, aber nur, wenn du was sagst. Ich, ich ja, ja, ich, ich höre ja, hör ja mal zu, das ist ja auch mal was. Aber ich habe ich hab noch eine ganz absurde Idee. Wir gucken immer darauf, wie wir eine ein künstliche Intelligenz benutzen können. Aber äh, wie, wenn ich mir die Frage umgekehrt stelle, wie, wenn ich der, was weiß ich, der Bot eines, eines, äh, einer künstlichen Intelligenz, Intelligenz wäre und meine künstliche Intelligenz befragen würde, hat es eigentlich überhaupt Zweck, dass wir uns mit den Menschen beschäftigen? Ich habe zu jedem meiner Informationen einen Zugang. Ich kann mir die Regeln setzen, wie ich will, wie ich von welcher Information zu welcher Information komme. Und wenn ich mir die Menschen angucke, dann denke ich die, was quasseln die? Dann rauchen sie zwischendurch, dann ist plötzlich jemand an Fußball interessiert und alles geht völlig durcheinander. Was soll das denn? Was macht es für uns, für uns KIs überhaupt für einen Sinn, uns mit Menschen zu beschäftigen? Und ich möchte, dass wir darüber ein Manifest herausgeben, was eigentlich das Menschliche sei, das uns zu interessieren hätte. Ja, wir sind ja eigentlich Maschinen, also ich glaube das. Also In meinem Manifest steht das, dass wir Maschinen sind. Hm. Kann ich doch was, Aber was ist dann Maschine? Ja, das ist einfach. Ja, nicht. irgendwie ja, eben, ist Uhrwerk oder KI oder. Ja, diese Unterscheidungen sind teilweise für mich mittlerweile alle albern. Achso, okay. Da brauchen wir nicht über reden, Andreas. Also. Nee. <lacht> das ist doch sehr Komm, okay. das ist doch nicht, dass ich mit so einem albernen Kram hier mich auch noch hier. Das, sind aber das ist eine so. extrem mechanistische nee. Vorstellung. Laut. Von... Okay. Ja. <lacht> nee. Aber es gibt, äh, gibt äh, es, es, dieses halt, äh, das, die KI, die sich sozusagen, sobald die klüger ist als wir, sozusagen, Andreas, ne? Äh, ja. Dann, ja. Und auch beide Andreas, er ist in dem Moment. Ähm, äh, und sozusagen auf die Idee kommt. Ich mache ne, die Maschine kommt auf die Idee, dann ist sie natürlich schon ziemlich weit. Äh, ich mache mal ein Manifest über die Menschen. Äh, das geht dann relativ zügig äh, wahrscheinlich an die Menschen vorbei und auch für die muss nicht es ist nicht dafür gedacht, für die verstehbar zu sein. Ne? Ja, Nehmen wir mal richtig. an, ich würde, weil sie, weil wir das so, das Grund den Grundstock so gebaut haben, dass es eine Weile noch verstehbar ist, im Sinne von äh, wenigstens deutbar, weil es halt in der Sprache stattfindet, die wir gebaut haben. Wenn die Maschine natürlich anfängt, sich eine eigene Sprache auszudecken, weil die effektiver ist, mhm. ist es schwierig, ne, da überhaupt mhm. noch mitzukommen. Das ist ein iRobot oder nicht? Dicky oder eine Maschine da. Ne? Ja, ja aber die, es gibt die zum Beispiel die ganze Welt. von dem Metzinger zum Beispiel gibt es so ein Gedankenexperiment, der sagt, wenn es eine, äh, eine KI gibt, die wirklich klüger ist als die Menschen es gibt so irgendwelche Umfragen zwischen irgendwelchen großen KI-Forschern die sagten dann Ende des Jahrhunderts ist es vielleicht soweit, dass wir was erkennen können oder was sehen werden was klü ne, so klug ist wie ein Mensch und dann explodiert das dass wenn die das sozusagen nicht nur das Manifest schreiben würden sondern das Manifest vielleicht auch in die Umsetzung nehmen würde <lacht> so, über die Menschen dann würde die sagen ja also der Vorschlag ist am Ende Antinatalismus ne wir lassen die Menschheit äh, lecker ausschwärmen. weil es tut keinem weh und äh, so, wie der Mensch hier gestrickt ist, ne, dann nee, ist es Das, das wäre aber nicht, wir reden ja noch über Intelligenz, so wie wir Intelligenz verstehen. Ich muss, glaube ich, wieder mal hier ein bisschen äh, reingreifen ja, äh, in ja. einer Weise, wenn ich schon da bin. Ähm, es ist natürlich wahnsinnig toll, wenn man sich das Ganze anschaut, die, auch die Diskussionen, die immer faszinierend von der KI sind, als würde die irgendetwas weiterhin machen können. Die wird sicher doll was machen können, keine Ahnung. Aber sie begreift zum Beispiel, zuerst müssen wir uns anschauen, was der Welt los ist. Das heißt, wo die KI überhaupt keinen Zugriff hat. Und die erste Frage ist, an welcher Stand sind wir in der Kunst selber? Ist da drinnen, welche Funktion hat da drinnen die Sprache, wenn man von Kunsttaug redet? Und da muss man sagen, dass die, die Frage des Sprechens in der Kunst ja eine sehr randständige Frage ist. Die Frage in der Kunst ist ja ganz andere zuerst einmal. Äh, zuerst macht sie einen sprachlos und hat Wirkung, aber am allerwenigsten auf Sprache. Es ist ein Stottern, was rauskommt, wenn man, wenn man äh, Kunstobjekt oder Aktion oder was sieht, ähm, die, ähm, äh, mit der man begegnet und die in einer Weise den Konventionen nicht entspricht, wie man bisher das hat. Da ist ja Sprache mal gar nicht angesagt. Das heißt, wenn man schon über Kunstaug redet und über Manifeste, die ja Sprachäußerungen sind und über das, dass irgendeine KI dann diese Sprache, die wir ja schon vorher gemacht haben und aufgebaut haben, deren Strukturen aufgebaut hat, dann irgendwie bearbeitet. dann müssen wir mal anschauen, welche Verhältnisse zur Sprache überhaupt die Kunstwerke sind. Und zur Sprache ist das Kunstwerk zum Beispiel, ist die zuerst einmal Kunst nur mit Wirkung zu tun mit Wirkungsfragen zu tun und danach stottert jemand was rum. Und wenn er was erklärend also ringmäßig dazu aufbaut, dann ist es sozusagen wie ein Geschichtchen, die er parallel, wie Robert Musil, parallel dazu entwickelt, damit man irgendwie vielleicht zu dem, was man da an Erleben, Ereignis hat, einen Zugang hat. Aber ja, das heißt... Das haben wir ja bei der bildenden Kunst, oder? Das, du bist jetzt mehr bei der bildenden Kunst, also Literatur also ist du, ja keine auch sogar bei der Dichtung. Bei der Dichtung ist es gleich, es ist, ist beim Theater gleich, in der Musik gleich. Das heißt, Du hast es mit dem, was Kunstäußerungen sind, ähm, Kunstäußerungen sind, hast du es so mal mit dem zu tun, dass, dass, das, dass das dir erst das einmal die Sprache verschlägt und das dann darüber reden, äh, hat, hat man verschiedene Formen ausgebildet und die letzte Zeit, das muss man auch sehen, fast keine mehr. Es ist sozusagen, es gibt diese Kunstvermittlung, wo darüber geredet wird, eh schon mhm. gar nicht. Mhm. Und die Kunstvermittlung hat auch schon gemerkt, dass man überhaupt nicht, dass man in den Museen oder so, dass man da nicht Geschichten erzählen kann, oder das eine oder andere, aber so Wahrnehmung anregen oder Übungen machen, dass die anders hinschauen oder so. Das heißt, die Sprache hat einmal ganz wenig zu tun. Die Sprache ist ganz gering. Sozusagen, wenn die KI auf Sprache angelegt wird, müsste man die Handlungen auf andere Sachen an, an, äh, zuweisen, damit die überhaupt mit dem System was anfangen kann. Wenn, die nur, wenn du nur die Sprachäußerungen nimmst, die innerhalb des Kunstbereichs über sind, dann ist das ein ganz ein dünnes Feld, äh, mit dem du diese ganzen, Ver wenn du es wirklich netzhaft oder System anschaust, äh, nur mit ganz anderen Sachen zu tun hast. Mhm. Ja, ja, ich will da ja auch mal ganz kurze Einschätzung zu dem im Sinne von, nicht, dass hier jemand das dann übrig bleibt, so der, der sitzt hier und der Matthias, der glaubt hier an die KI. Wenn die KI wirklich klug wäre, denn wenn die KI klug wäre, dann wüssten wir das alle, ist sie natürlich nicht, überhaupt nicht. Doch, sondern. Wir das feststellen, wenn die sich selbst. Nein, nein, dies, nein. Wenn dann die dann ist sie so, wäre, intelligent, wenn die, wenn die dass sie sich selbst zerstört. Ja, das mag ja sein. Aber wenn, wenn das brauchbar wäre, dann würden wir das alle sofort erkennen. Genau. Es ist aber, das, was wir hier ja vor uns sehen, ist ja, okay, es sind Ergebnisse von Algorithmen, wo wir irgendwie das Gefühl haben, ja, da steckt ein Sinn drin und dann machen wir natürlich den Rest dazu. Auch vielleicht in der Hoffnung immer, dass da irgendein Maschinchen entsteht, das diesem biologischen Gehirn, und dann gibt es halt ne, das, so diese elektronischen Gehirne, irgendeine Ähnlichkeit haben können. Aber ähm, das sehe ich im Moment. Also das ist da sind wir wirklich noch ganz weit entfernt von. Wird eigentlich die, die die Beurteilung sich verändern, wenn man sagen würde, der eigentliche Text ist der Maschinentext, der da geschrieben werden muss. Also das heißt also, das, was wir als Äußerungsform rausbekommen, ist gar nicht das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist also diese performatorische Manipulation von Soft und Hardware. Also da liegt der Haken. Die Schnittstelle und gotcha. die Schnittstelle der Realität. Ja genau, da wäre genau, das wäre dann auch sozusagen, äh, dann hätte man sozusagen dieses, dieses Bild des, äh, des Alchemisten oder des, äh, des Bastlers oder so, der in seiner Werkstatt äh, umtriebig ist mit äh, äh, realen äh, Dingen und... Äh, Gar nicht nicht mehr unbedingt wissen muss, was er da alles sozusagen äh, verursacht, nicht? Was, was da alles äh, im Grunde dann draußen in der Welt dadurch äh, passiert. So, nicht? Also so, so vielleicht. Welche Frage also, wäre denn schwerer für uns zu beantworten? Was ist Kunst oder was ist Intelligenz? Also bei dem auch, für mich relativ irrelevant. Also es gibt, gibt. Ja, du, Andreas kann das nämlich auch. Voll, voll nicht relevant. Also was Kunst ist nicht jemand, und was nicht ja, ja. also, was, was ja, bringt ja. mir das denn? Ich, mir sagt einer, das und das ist Kunst, nicht? Und ich denke, scheiß drauf. Also, das ist so, oder Intelligenz, der, der, der Stephen M. Gold, der hat äh, eine Kriminalgeschichte der Intelligenzforschung geschrieben. Also. Äh, auf aufgrund also der, der Unmöglichkeit dieses dieses Problem zu handhaben äh, ver verirrt sich da also eine, eine, eine ganze Psychologien und, und äh, Physiologien irre, verirren sich da und ähm, und, und miss misshandeln uns nicht also äh, aber haha also weder Kunst noch Intelligenz bitte danke also, ja aber, aber diesen legendären Kunst, auch mit der transzendentale Erotik ich erinnere mich aber nochmal zurück auf dieses, nicht nur auf das Wortbezogene. Wenn wir jetzt nochmal den Text, den wir hier vorhin in den den da gesehen haben, wenn ich jetzt überhaupt etwas in der Richtung machen wollte, äh, im Sinne von, ich habe jetzt nicht nur diesen Computertext da vor mir, sondern ich will da auch noch ein bisschen Form im Sinne von äh, das Nichtverbale haben, dann würde ich zum Beispiel in der Maschine, äh, wäre es cool, wenn sie einen Algorithmus hätte im Sinne von, Zeige mal die Beziehung zwischen diesen Worten, die du da zusammen gebaut hast. Einfach netzwerkartig, mit Linien dick und dünn. Ne? Was ist jetzt deine Intention in Anführungsstrichen gewesen? Oder in deinem was steckt in deinem Algorithmus drin? Warum hast du das jetzt da zusammengeschoben? Ja. Und dann hast du diese, auf einmal so eine Blase oder irgendwie so eine Form, ne? was am Ende ist, es immer irgendwie Netzwerk oder Ver, äh, Verknüpfung. Und dann kann man halt daraus, und da würde vielleicht auch eine Wichtung sein, ein paar Worte größer, ein paar Worte kleiner, und dann hättest du halt Form und Inhalt und dann kann man damit machen, was man will. Das wäre, glaube ich, der Stand, was man aus der Maschine heutzutage rausholen kann, mehr aber nicht. Also ich, ich äh, rede nochmal dazwischen, weswegen ich überhaupt vorhin auf den, den, äh, die andere Perspektive kam. Ich glaube, die Schwierigkeit hat immer damit zu tun, dass wir so sehr wir auch unser eigenes Tun und unser eigenes Wollen und Wünschen in verschiedene Parameter zerlegen, die wir vielleicht als Einzelne auch orten könnten und vielleicht sozusagen als, als eine, äh, eine, eine, eine, eine Schnittstelle, als einen Punkt festmachen könnten, den wir in eine künstliche Intelligenz einspeisen, wir doch eigentlich unserer eigenen Existenz immer hinterherlaufen. Wir haben nicht den Zugriff über unsere Existenz, ganz im Gegenteil, ja, genau. wenn wir uns anschauen, wie wir in die, in, in, in, in, in, nur in unserem etwas größeren Ökosystem herumlaufen, ja eigentlich wie die Vollidioten, die nicht merken, dass sie sich selber gerade den, den Ast unterm eigenen Arsch absägen. Ja? Wir sind also eigentlich überhaupt nur ein dynamisches Teilsystemchen in einem ungeheuren Wirbel von anderen dynamischen Teilsystemchen, ja, die, die zusammen eine Aktion bilden, in der vielleicht uns beigegeben ist, wenn wir uns nicht darüber erheben würden, als einfache fast noch Affen, die auf dem Baum sitzen und nicht Plastiktüten, sondern Bananen hinter sich schmeißen, dass, wenn wir uns nicht zu massenhaft vermehren, die Welt uns sogar noch überlebt. Also ich meine die lebende Welt mit allen anderen Lebewesen. Und jetzt ist für mich die Frage, wenn ich jetzt frage, was will ich denn für ein Manifest machen und was will ich mit KI machen? dann frage ich mich, was für Probleme habe ich? Ja, Ich habe natürlich ein Problem damit, dass ich in, mit der KI einen winzigen Ausschnitt, selbst meiner Fähigkeiten, nur in ein Sprachsystem, ich sage mal Sprachsystem, wissend, dass die Sprache eine andere ist als unsere Sprache, und zwar in gewisser Weise so viel anders, dass dass man natürlich sagen kann als Musiker, hallo, sind das 1 und 0 Zeichen? Ich könnte ja zum Beispiel als Musiker sagen, bitte, ähm, äh, KI, sprich mal den Text, den du da hast, sprich ihn mal mit verschiedenen Tonhöhen. Man hat das in der Musik ja gemacht, man hat ja jeden Parameter irgendwie definiert und frei in der Musik oder nicht frei, sondern vorbestimmt versucht ähm, zu komponieren, was auch nicht unbedingt besser ist. Ja, Man hat also gemerkt, man hat viele Möglichkeiten, aber die Sinnhaftigkeit, die Frage der Sinnhaftigkeit ist eine existenzielle für mich. Ja, Und wenn ich also damit umgehen will, dann frage ich mich, hallo, kann mir das helfen bei dem, was ich als existenzielle Probleme erkenne? Ja. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, alles andere ist sehr interessant und kann auch auf dem Spielfeld zu unheimlich tollen Ergebnissen führen, die manchmal, auf die ich vielleicht nie gekommen wäre, weil sie herrlich abweglich sind, sodass ich gerade nicht drauf komme. Aber ich muss selber eine Intention haben. Das ist mir wesentlich wichtig. Ohne die gibt es auch kein Manifest. Tja, das ist Bescheid. <lacht> Ja, es ist die Intention, die man jetzt hier hinter dem Manifest jetzt sieht. Ne, was wird da mal Ist Ist das, das Manifest für den Kunsttag? Oder machen ja, für den Kunst wir ja? Und äh, wie weit soll das reichen? Ne? Also machen wir jetzt noch äh, die aktuelle Lage mit rein, die gerade relevant ist, nachrichtlich als Menschen und hin und her. Und ich habe da ja, nicht, bei mhm. mir kommt ja sofort dieses Misstrauen in dem Moment, wo ich sage, wir manifestieren etwas, da zieht sich der Sack zu. <lacht> Na, ja. so, und äh, damit wäre ich dann nicht sehr zufrieden, weil, weil ich das, weil ich sozusagen an mir selber in meiner gesamten Auseinandersetzung immer wieder lerne. Also Vorsicht von Zielen, die engen ein, die äh, lassen Dinge, die neben dir wie von selbst entstehen lassen die sozusagen nur noch mit Anstrengung passieren und so etwas und dann äh, ähm, kommt es bei mir gar nicht so sowohl praktisch als auch theoretisch dazu, dass ich äh, ähm, eben in dieses dieses Spiel in diesem Spiel der Welt äh, mitspielen kann, sondern dann äh, sage ich also, es äh, gilt nur noch meins oder nur noch, das, das jetzt durch das Manifest, äh, durch de, den Filter des Manifestes passt und so. Nicht? Und das äh, äh, beunruhigt mich äh, viel mehr, als wenn ich sage, ach, ich weiß nicht, wirklich was ich mache und ähm, kann gar nichts hier, also das, das, äh, das beunruhigt mich, äh, äh, schränkt mich total ein und deswegen ist so diese habe ich ja hat man ja auch gemerkt. Ich versuche in dem Moment, wo einer kommt mit einem Manifest, versuche ich also mindestens zwei oder noch mehr oder ganz viele also Manifestationen äh, und ich lasse das Salz mitspielen. Also das, das liefert mir Formen. Ich kreuze das mit einem Symbol und, und so weiter. Und dann in dem Moment äh, dann habe ich das Gefühl, naja, ah das ist eine Freiheit an der äh, der, des, der Welt, an der ich äh, in die ich mit verwoben bin und äh, kommen komm mit meinen kommen dann entsprechend äh, auch, auch freier dabei raus so ah, das ist jetzt schlechter als formuliert aber es ist so und ähm, ja genau also manifest würde mich dann eben ängstigen ja mhm. äh, die Frage ist für mich dann jetzt gerade wenn ich jetzt diesen was haben wir jetzt wie viel Uhr eine Stunde fünf siebzehn Minuten quasi äh, brauchen wir das Ding kannst du auch weglassen Nein, ah, ja, es ging ja nur darum, es, ja, es kann ja auch manchmal einfach nur darum gehen, etwas herauszufinden, warum man es nicht macht oder so. Also, oder, äh, oder auf, zuerst, auf welche Weise es gehen würde? Es, zuerst ist es doch so, dass, dass die Dinge doch manifest, sagt ja, die Dinge sind ja manifest. Handfest. Ja. Wenn wir, wenn wir, sie sind ja manifest. Ich meine, es ja. ist ja deutlich, das, was. Fridays for Future oder was, wir, was, was, was, was uns die Wissenschaft liefert über den Zustand der Erde und, und den Zustand, es ist doch Manifest, was will man denn da sagen? Das heißt, man kann ja nur versuchen, wie handelt man? Das ist die Frage dann. Das Manifest kann man dann äh, in irgendeiner Weise machen, dass man, äh, dass, die Dinge sind Manifest. Und Aber was heißt Manifest? Also wenn ich so die Salzlake äh, auswuchern lasse, es bildet sich eine Kruste und ich habe eine bestimmte Vorerwartung, weil ich das schon mal gesehen habe, schon mal gemacht habe, schon mal an einem anderen Ort äh, nochmal gemacht habe und dann steckt die ganze Sache derartig voll von Überraschung, dass ich äh, denke, ui, nicht also... Äh, berechnen konntest du das nicht und äh, was hast du da jetzt für einen Gegenspieler nicht der äh, äh, sich da in form eines äh, äh, sich, sich sich ausweiten äh, ausweitenden äh, salzkruste äußert nicht und äh, da, da geht mir das verloren mit diesem dass dass da irgendetwas manifest wäre, nicht? Das, äh, das ist, ist, manifest ist nur in, manifest in dem Moment, wo ich also eine Struktur drüberlege, lege, die so einen gewissen Ewigkeitswert, äh, was weiß ich, aus der Mathematik gewinnt. Und äh, äh, in dem Moment, wo ich dann gucke, im Konkreten, nicht, äh, bin ich also mit der Tücke der Objekte und äh, der Eigenwilligkeit von Stoffen und äh, dem, dem Rosten von wer weiß was äh, äh, sozusagen konfrontiert, wo äh, eine ganz große nicht mal unterschwellige ähm, äh, Widerständigkeit äh, zu sehen ist, gegen meine Raster und meine Muster. Nicht? Also das, die, Manifestation, die Manifestation deiner Arbeit ist aber nicht der, der begrenzte Rahmen, in dem du jetzt arbeitest. Es ist auch ein Teil. Manifestation ist die Manifestation des Energiehaushaltes der Erde. Das ist die Manifestation, in der wir leben. wir leben in einer Situation, wo die Frage des Energiehaushaltes gestellt ist. Das ist manifest. Das merkt man an ja. allen Punkten. Wir merken, das ist da kommen, das ist manifest. Das heißt, es zeigt sich uns, das, mhm. das äh, offenbart sich uns. Und äh, wenn wir was tun, dann müssen wir das in diese Fra in diese manifeste Tatsachen wieder einbinden. Und das mhm. ist eigentlich die Frage dann im Einzelnen, mhm. im einzelnen Werk. Das einzelne Werk ist ja nicht isoliert, sondern das einzelne Werk mhm. ist ja immer eine Energiefrage mit dem Ganzen. Und mit, wie, mhm. halt, wie hängt es mit dem Ganzen zusammen? Wie wirkt es da drinnen etwas in dieser Manifestation mhm. oder nicht? Ja, also, also etwas so Schlüpfriges wie Klima und Wetter werden auf einmal manifest. Das heißt ja es entsteht auf einmal die Situation, dass also von menschlicher Seite äh, sowas äh, wie ein wie, äh, Geoengineering meinetwegen möglich wird. Da, in dem Moment merken wir, also wir, wir haben also den Willen, global das Klima so zu, äh, zu verändern, also zu beherrschen, dass es also uns äh, nicht so bedroht, wie uns das jetzt offensichtlich geworden ist. Es gab also eine Sa unbewusste äh, Geoengineering durch die Jahrhunderte an äh, Feuer. Nicht? Und jetzt merken wir plötzlich, aha, und dann sind wir aber auch gleichzeitig an der Schwelle, dass wir sagen können, wir bemerken das nicht nur, sondern wir haben die Möglichkeit, es zu verändern, und zwar machen wir das statistisch durch das Verhalten der Weltbevölkerung. So. Und, äh, und ich glaube, an der Stelle ist so dieses seltsame, dieses, dieses Gefühl dieser seltsamen Un Unheimlichkeit, ähm, dass, dass es gleichzeitig schlüpfrig ist, aber und sich uns zu entwinden scheint, aber wir packen trotzdem zu. Nicht? Und das ist, glaube ich, das, wenn, wenn du das als Manifest nimmst, dann bin ich da auch ganz da, dabei. Nicht? Also diese, haben wir einen Kom nein. Kommentar auf YouTube? Manifest, schlüpfrig Manifest. wie Wetter und niemals. Ja. Wir haben ja einen äh, Kommentar auf YouTube. Soll ich schon mal vorlesen? Ja. ja kannst du nicht mit ihm teilen? Bildschirm teilen. Es ist mir jetzt zu so komplizieren. Ja, dies doch vor. Light to me to. Was ist unser Interesse an Gott? Da doch der Mensch, die KI und digitale Welten schuf. So letztlich wohl auch ihren Gen0 Einstein Gott. G ist klein geschrieben 0, dann die N, das N groß und Einstein auch groß, aber ein Wort. Mhm. Also wir haben ja jetzt gerade ja, es, so das ja. es ist nicht so schlüpfrig, ja. oder? Weil das kann man natürlich auch so ansehen. Aber schlüpfrig ist nicht, dass zum Beispiel unsere Kommunikation Energie verbraucht. Dass die gesamte ja. Kommunikation, ja. Äh, in, äh, mit der wir elektronisch zu tun haben und äh, Twitter und so weiter, wahnsinnig viel Energie verbraucht. Ja. Das heißt, dass wir sozusagen nie. So zu sagen können, wir können uns das jetzt leisten. Wir können uns das eigentlich müssen, eigentlich immer, das heißt, wir haben es in allem immer mit dieser Frage zu tun. Wir kommen der Frage nicht aus. Du kannst Und die, aber keine Energie auch, verbrauchen. Das ist term, zweiter Satz Thermodynamik, das geht nicht. <lacht> Sie ist aber ja. schlecht verteilt. Also, ähm, wenn ich ähm, da reinhaken darf, wir als dynamische Systeme Erhalten. Es geht ja um die Frage des Selbst. Es geht um die Frage, gibt es überhaupt etwas, was sich selbst erhält? Ich sage, dynamische Systeme brauchen immer eine Energiezufuhr, um sich auf einer gewissen. Moment, aber Ebene ich, da, darf ich mal sagen, das, das jetzt, da kann man jetzt nicht rum, diskutieren über das. Natürlich kannst du thermodynamischen Hauptsatz, ersten, zweiten, sitzen aber das, dass wir über Elektronik wahnsinnig viel Elektronik elektrische Energieverbrauch, Wasserkraft oder, oder Atomkraft oder Kohle und so weiter, das ist da manifest, da kannst du sagen, was ja. du willst. Das heißt, den gesamten Energiehaushalt, nebenbei über den thermodynamischen Absatz müsste man nachreden. aber ich meine, der, der sagt ja genau das, dass die Energie sich verbraucht. Das heißt, dass sie, dass sie in a Minus, letztlich in der Minus reinlauft oder in eine in in in Katastrophe reinlauft. Ähm, aber also, so. ja, wir ja, haben mit, mit, mit, mit, äh, mit dem Verbrauch von Energie zu tun. Ja, dem widerspreche ich gar nicht. Äh, ich wollte wollt damit nur sagen, jedes dynamische System, das behauptet, es würde sich auf einem Niveau der Stabilität befinden, schafft das nur, indem mhm. es Energiezufuhr bekommt. Ohne Energiezufuhr geht das überhaupt nicht. Dass wir hier also diese Leitungen aufrechterhalten, wo wir uns im Bildschirm sehen, geht nur durch Energiezufuhr. Wir müssen also wissen, dass Energie von irgendwo herkommt und eigentlich immer geraubt wird. Und insofern kann ich auch nicht sagen, ich, ich habe eine, ein, eine Selbstständigkeit, denn ich bin abhängig von allem anderen und indem ich irgendwo Energie wegnehme, wird es einem anderen genommen. Ich bringe also andere Systeme in Turbulenzen und so weiter. Was ich damit, ich bin jetzt leider rausgekommen, was ich damit sagen wollte, wenn wir uns, wenn wir ohne Intention herumlaufen oder glauben, ohne Intention herumzulaufen, geht das nicht. Weil wir unser Dasein ist ein Intentionales, ja? weil wir dynamische Systeme sind und weil in uns etwas drin ist, was sagt, solange wir leben, wir wollen dieses Leben erhalten, ja, gibt es eine Intention. Vielleicht unterscheiden wir uns dadurch von dem KI, das eigentlich da ganz harmlos ist. Es will nur Strom, wenn es den hat, dann nimmt es jede Organisationsform an. Äh, die man ihm reinsteckt. Oder wenn man ihm sagt, organisier dich selber, dann macht es das, ob sinnig oder unsinnig. Das ist dem völlig egal. Wenn man ihm Saft abzieht, dann war es das. Ja. ja. Ich überlege gerade, wie ich die. Äh, äh, Gute ponte ne? Ja. <lacht> no, also, sozusagen. Birgit, hast du eigentlich, machst du ein Bildregie auf YouTube oder ist da immer noch Sprecheransicht? Ich kann keine YouTube Bildregie machen. Doch, ich du kannst wieder. wechseln zwischen Galerieansicht und Sprecheransicht. Ja, das mache ich immer schön fleißig, aber ich weiß nicht, ob sich das auf YouTube dann überträgt. Das hast du nicht. da keinen keinen? Ähm nee, ich habe keinen zweiten Monitor. Das weißt du, so ich habe nicht. Der Andreas, der hat zwei Monitore. Der hat einen, der ist so ein bisschen in realer Sichtweise und der andere ist so ein bisschen blau unterkühlt. Also, auf dem einen sieht er die Hautfarbe ziemlich realistisch, auf dem anderen immer leicht bläulich verfärbt. So habe ich nicht. Ich, hab, ich glotze wirklich nur auf einen einzigen Schirm. Das vom Tablet noch. Kannst du Nein, das, das, ist, das ist im Krankenhaus. Das habe ich verliefen. Ach so, also hast du nicht mehr rein? Ja, alles klar. Also, ich ja. habe nur einen einzigen, eine Scheibe, ein Bildschirm. Aha. Also ich, ne, Und ich habe ja auch sonst immer nur ein Kabel und. Äh, ja, die Kopfhörer, das habe ich jetzt gelernt, die brauche ich nicht mehr tragen. Das habe ich mit der Akustik ja so einigermaßen, ich glaube, der Ton ist ganz gut, ne? Das ist gut. Ja, ja, ist gut. Ja, okay. ist so gut. Ich bin gut verständlich. Kann ich hier ja. hören? Ja, gut. Mit dem, mit dem Ton, das habe ich einigermaßen hinbekommen. Ja, weil ich auch, auch, auch, habe mir ganz viele äh, YouTube-Videos angeguckt, so circa 162, mit der Empfehlung, dass man in erster Linie auf die Akustik achten sollte, weil die meisten Menschen eben erstmal über die Akustik reagieren, bevor sie sich das Bild anschauen. Mhm. Das, da habe ich mich da ein bisschen mit befasst und eigentlich bin ich auch total froh, weil nach einem Jahr Üben hatten wir das ja eigentlich mit dem Ton auch ganz gut hin. Ne? Manchmal ist das noch ein bisschen schwierig mit diesem An- und Aus. Was, was macht eigentlich der Christoph da? Ich sehe die nur in so einem ganz kleinen Bild. Hat er jetzt einen Spiegel geholt? Oder? Nee, der Bürger hat noch mal diese ähm, immersive Ansicht da. Und auf YouTube ist nur äh, Sprecheransicht mit weißem so. mhm. Okay. Ich finde ja so eine Stabilität in diesen Ansichten nicht schlecht, muss ich mal sagen. Diese Kachelansicht, ne? mhm. finde ich eigentlich auch. Ja, also, dass man halt irgendwie äh, nicht ständig suchen muss, wo ist hier gerade mal jemand wieder hingesprungen. Mhm. Nach einer Weile hat man die ganzen mhm. Aufteilungen ja drauf, aber... Ich, ich bin noch, im, äh, noch ein Stück zurück. Also ich bin, äh, ich überlege, warum das so ein Stolperding jetzt ist, war oder so mit der Energie, äh, die unsere eigene Kommunikation jetzt verbraucht. Ist das, äh, offenbar erkennen wir das alles an, alle an, dass das also ist. Aber die Art, welche, welche Schlüsse ziehen wir daraus? Was, was bedeutet das für uns? Was, was, was hat das, bringt das eine Wendung oder... Äh, also Social Media jetzt, oder? Ja, äh, ja also in ja. Unser, erstmal in, unser, in unserem Gespräch. Was, was ist das jetzt für ein Moment? Das war, es war wirklich so äh, Schlag, ne? war das da, saß fest und äh, Andreas hat versucht, also eine, äh, äh, einen Schlüssel zu finden und äh, wir, wir sind in eine andere, wir sind rausgesprungen aus der Rille sozusagen. Und äh, das, das gefällt, das, das äh, finde ich sehr interessant. Ich habe aber selber auch am überlegen, deswegen war für ich immer so ein weiter, bisschen stumm. Für mich bleibt weiterhin die Frage, wofür, äh, welche Intention hat das Manifest? Also ist mir äh, nicht hm. klar. Und wofür das, das da sein nicht. soll? Jo. also okay. ja, also ich, ich hatte es halt bin reingegangen, habe jetzt okay, wir kriegen Manifest, man arbeitet an einem Manifest wir man arbeitet an einem Manifest also was für, was für, den, für, den, für den oh, oh, oh, Matthias möchte arbeiten, super, super. super. Echt? Ich glaube, ja, ich, ja, ich glaube, das ja, wegen der Frage, was wir nicht sind, da kam man dann auf die Frage, was ist man denn? Hm? So. Genau und, und äh, und Andreas äh, hat jetzt hier, äh, ich sag mal, Klavier-Andreas. <lacht> hat halt, und das kann ich auch gut nachvollziehen, ist halt ist halt eine andere Intention dahinter. Ne? Im Sinne von, komm, ich will jetzt mal auch, dass wir, wenn wir schon Manifest ranschreiben, dann auch mal sagen, das und das und gehört da auch mit. Oder könnte man auch mit reinnehmen, so mal vorsichtiger formuliert. Und da bin ich gerade. Weil das sind so unterschiedliche Ziele. Da ist dann... Ist das hier Demokratie oder was Was soll das, das hier sein? habe werden? ich keine Ahnung, was das hier ist. <lacht> Bei Demokratie kommt kein Manifest <lacht> raus. Ja, genau. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass es im Zweifel halt nicht Demokratie ist. Ne? Das wär, müssen wir hier regeln und alles. Das kriegen wir doch hoffentlich so hin. Das wäre <lacht> ja noch schlimmer, wenn wir kein Manifest so eine Verfassung brauchen. <lacht> das wird dann arbeiten. aber arbeiten. So ein bisschen es ist es ja wirklich wie das Salz kriechen. Ne? Also es geht alles sehr langsam und es ähm, diffundiert irgendwie. Und, äh, es Stehen so, sich hier Ästchen und da Ästchen. Ich, und ja, es wird also mehr und wie was, mehr Wasser du drauf kippst, umso mehr passiert. Und wenn kein Wasser passiert, nicht so viel. Ja. plötzlich hat man wahnsinnig klare, äh, funkensprühende Kristalle, dann ziehen die sich wie tote Fischaugen, äh, überziehen die sich wie tote Fischaugen mit so einer spröden Schicht, dann hat man also äh, Wasserdurchbrüche an völlig unerwarteten Stellen und so weiter. Nicht? Also klar, aber das äh, genau, vielleicht ist es so. Hier, ich mach mal, dann haben wir die schöne Verbindung ganz kurz mal als Ausflug. Bildschirm freigeben. Gott, ja, ist das da ist jetzt. Kermit, Hallo. mit dem Kermit? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Ich bringe den Frosch, das ist nur, der Frosch ist nur, ja, also jetzt haben wir, das ist jetzt nicht KI, aber Rechenleistung. Ich mach mal groß und Andreas, du kennst das, ne? Ja, du hast es ja gesehen. Ja. Irgendwie. Und äh, so, weil das ist, vielleicht, das, das ist vielleicht gar nicht die Qualität ist ja ein bisschen doof aber äh, das ist vielleicht ich noch doch das. Ich wir sehen noch wir sehen nur dein warte. Feedback oh, ach so es gibt äh, der Film läuft nicht stoppen warte ich habe wieder den falschen Bildschirm ausgewählt kannst du die Uhr nachstellen immer <lacht> wieder <lacht> <lacht> <lacht> Es ist jedes Mal dasselbe also auch irgendwie jetzt vielleicht jetzt ja ja ja jetzt, jetzt ja ja ja ja, ja, ja. ja? Ja, genau, das da ist ich ja zum schon mal so, so, ja. so, das ist nämlich äh, das ist Rechenleistung mit Salzkriechen und Andreas ja. hat das echte Salzkriechen. Das ist natürlich viel interessanter als das hier. So, Und das ist das, was KI kann oder ne, Rechenleistung hier. So ein bisschen, das ja, ist nämlich, ja. eine, äh, sag ich mal, ist ein bisschen Flüssigkeitssimulation hier, die das auch. Äh, Aber so hat, das Wolken, was Wolken. sind die Bedingungen für das Kriechen, ähm, für die Strukturbildung? Jetzt bei äh, Matze. Bei Matze, ja. ja okay. das ist jetzt hin? Weil Sonst ja. fange ich an zu erklären, äh, das dauert dann. Ja, also hier ist es halt, äh, es werden drei Partikel ausgesandt. Ich sage es jetzt wirklich mal im Detail, ne? aber es geht auch schnell. Hier werden eigentlich nur drei Pünktchen ausgesandt, die aber Linien ziehen und dann so Äste bilden, Branches. Mhm. Und die, die Äste nutzen die Oberfläche als Orientierung, sich immer wieder zu teilen. Ist das ein Nullobjekt dann, oder was? So eine Art? Ja, im Prinzip, aber das bewegt sich. Ne? Und sozusagen die ja. drei Punkte fangen wirklich, die zielen hier in die Ecke. Hm. So, da fängt es ja an. So, und dann hm. wandern die im Hintergrund und äh, dann entstehen im Prinzip, sind im Hintergrund so Linien. Wie, wie, wie ein wachsender Baum. Ne? Der Wachse, mhm. das sieht man jetzt hier natürlich nicht mehr, weil die Repräsentation ist nachher eigentlich nur, dass ich da äh, äh, dann wieder ein, sag ich mal, ein Mesh drum ziehe und da ist dann wieder eine Textur drauf, die wieder dieses Kristalline macht. Also, dass es so wrisselig ist. Mhm. so Und das ist das sozusagen. Und dies, die Bedingung ist natürlich äh, ganz erheblich billiger als das, was Andreas dabei sich zu Hause sieht. Nee. Ja, wobei billiger ist bei mir, weil ich einfach nur Wasser und Salz ja. äh, und Behälter brauche. Ja, rauch. ja, also im Sinne von äh, Komplexität, ne? Also da ja, genau. sind natürlich ja. Milliarden mal komplexer. Und das mhm. ist vielleicht auch ganz gut im Sinne von äh, der Text, den wir KI-technisch gesehen haben, ist er mhm. das hier. Ja. Ich, ich mache mal auch ein Bildschirm teilen, wenn du ja. mich mal kurz reinlassen würdest. Sehr gerne. Dann würde ich äh, sozusagen einmal kurz gucken, wo ist es hier. Und dann äh, nochmal, wo ist das jetzt hier? Und dann Bildschirm freigeben und äh, ich glaube, da ist es und dann so. Na, das ist jetzt einfach nur eine Aufnahme von diesem jetzigen Projekt, der äh, Ankersalzung. Da liegen so Tücher und so, das ist irgendwie gelagert, äh, möglichst waagerecht. Und die Tücher fangen auf, was völlig unerwarteterweise sozusagen vom Rand tropft. Nicht? Das ging sehr schnell, dass, der, dass sich die Sache zum Rand hin bewegt hat und äh, damit das jetzt nicht sozusagen meinen gesamten Arbeitstisch äh, in Anspruch nimmt, habe ich da ein paar Bremsen reingelegt sozusagen. Aber Hil inzwischen. Hilf mir mal im Maßstab. Wie groß? Was ist das denn? Das A3. Halt. Ist genau A3. A3. Also ja, auch also also, so der ist hm? oh, Cool. Und das braucht ja. wie lange? Das hier? Das sind jetzt, äh, ich glaube, äh, vier Wochen. Hm. So, oder ein bisschen ein bisschen länger, ja. ja. Also als es ist eine ultra, ultra langsame Bewegung, wobei auch das ist äh, nicht immer, weil also zum Beispiel diese kleinen Dendriten, die sich hier machen, und äh, oder hier, seht ihr das, wenn ich darüber gehe? Das vergrößern oder wie? So, ne, oder hier das hier. Das kann ja. plötzlich, also meinetwegen äh, die Temperatur fällt, äh, es ist viel weniger Feuchtigkeit da als vorher, und plötzlich schießen die voran und sind in einer Nacht äh, gegeben, ne? Während also hier so diese Bäusche, diese, ich nenne das mal so, diese Bauschallee, ne, die äh, ganz langsam, äh, aber inzwischen so mächtig, dass also hier in der Mitte zwischen den Wänden inzwischen gar nichts mehr auskristallisiert, weil die das, die Lake sofort aufsaugen ne, und für mhm. sich verwenden. Und äh, die machen aber inzwischen auch nicht mehr sozusagen so diese äh, bauschigen, schneeigen, äh, schneeigen, ähm, Formationen, sondern schießen so ganz feine, kaum sichtbare Nadeln nach außen. Mhm. Ne? Also manchmal auch äh, völlig seltsam verhältnis zueinander, diese Nadeln. Ne? Ich hab, weiß nicht, ob ich sie äh, also ein paar habe ich dann auch, auch aufgenommen. Ich hoffe, dass die dann auch, auch scharf genug ich hätte dann einen anderen Fotobrat gebraucht, ne? um das so richtig toll hinzukriegen. Aber äh, man sieht sie auf jeden Fall. Aber da, da könnte man, da habe ich jetzt schon etliche äh, Tagebucheinträge gemacht, also um also richtig Text produziert, immer so jeden Tag so ein bisschen, was hier so passiert ist. Und hier diese hier, die haben eine Zeit lang wie Edelsteine in, in, in einem völlig klaren Wasser gelegen. Und wenn da Licht reinfiel, dann gab das also spektrale Brechungen der schönsten Diamanten in Art. Also richtig toll, nicht? Also... Dann kommen so Zufälle hier, hier ist zum Beispiel dieser hier, da bin ich mit der Kamera, nee, mit dem, mit dem Verschluss der Kamera aus der sie entgegengekommen, der liegt jetzt hier, ne. Sowas ist, das dulde ich auch, dass ich nicht sage, oh Gott, und jetzt ist es zu Ende, sondern gehört alles mit rein zu dem Widerspiel von Salzlake und, ähm, und Umgebung. Und das Salz ist eigentlich nur sozusagen sich zu Skeletten verwandelnde Salzlake. Also es ist immer noch im Fließgleichgewicht eingegriffen und jetzt im Augenblick lasse ich es austrocknen, weil eine Übergabe, weil das nämlich in so ein soziales Ding auch eingebettet ist. Also ich habe einen Deal gemacht mit dem hiesigen Salzlieder, der das also auf mittelalterliche Weise noch macht, im Auftrag des Museums, gab es so eine Situation, dann hat er mir Salz gegeben und äh, das ich dann verschickt habe, nach Zürich nämlich, zu, zu Birgit, und äh, dafür sollte ich so einen Salzanker machen. Ne? Und also mit dem telefoniere ich regelmäßig, also es gibt also sozusagen eine äh, über dieses hinausgehende Form, ne? So äh, und das fasziniert mich völlig, diese dieses Ineinanderhängen, mit äh, unterschiedlichster Bedeutungsebenen Und der Anker, die, die Sache mit dem Anker kam von ihm, als wäre von mir nicht gekommen. Jetzt aber inzwischen denke ich, wie genial, gut, dass der mich da drauf gebracht hat. Weil der Anker kitsch ist, oder was? Nee, weil der Anker, <lacht> ja, weil äh, treue, St also weil, also die abstrakteste äh, Antwort ist, weil, weil, äh, äh, dass das Chaos eine Differenz braucht, ne? so Und äh, die ist der Anker für alles. Also es gibt ein, eine Deutung des Chaos, dass es also alles extrem regelmäßig ist, aber alle Ordnungen und äh, dass wenn die, jede Ordnung ist, aber so rein, dass du überhaupt keinen Anhaltspunkt hast, wo du, wo du sein könntest. Nicht? Das heißt, also, du brauchst ja um zu sagen äh, in dieser Stadt äh, gehe von dem Punkt zu dem Punkt, aber wenn du den, die Punkte nicht identifizieren kannst, weil es überall exakt mathematisch gleich aussieht. Ne? So bist du verloren. So, nicht? Und, das, äh, und deswegen brauchst du ein, irgendwo einen Ankerpunkt. Und solche Geschichten, die, das finde ich jetzt inzwischen finde ich es super. Ne? Also als würde diese Kristallstruktur, äh, diese die da entsteht, ähm, sozusagen ununterbrochen Ankerpunkte äh, produzieren. So ungefähr. Also das ist so eine. Und dann gibt es natürlich auch mit Vertrauen und mit... Ähm, mit, mit der Stabilität, die Anker verleihen können, auch wenn es mal wegen Treibanker sind und so. Also, das spielt mein Hinterkopf ganz schön im Augenblick. Ja, soweit. Ne? Also, Ankerdefinition. Ne? Ja. Ankerdefinition, ja. Anker ja. Auch im ich glaube ich, Manifest. Also, Manifest macht ja auch sowas wie Ankerdefinition. Ja. Im NLP gibt es auch Anker. Na, also, das ist ja die frühere. Energie. Ja, das. Also hat das angefangen. Ne? So. Der Anker ist aber auch der Haken, an dem man sich selber festhängt. Ne? Ja, das bindet mich ganz schön, weil ich also jeden Tag inzwischen mehrmals ja. äh, äh, nachgieße und äh, muss natürlich betrieben werden. Also es gibt die Umgebung äh, mit ihren klimatischen und mikroklimatischen Einflüssen. Also dieses Thema ist nicht beheizt, aber es äh, Kommt natürlich Wärme genug rein, dass ich hier doch behaglich sein kann. Also verdunstet dann auch eben diese, diese Flüssigkeit und ähm, also ganz viele Wechselwirkungen. Und, und teilweise, die kriege ich natürlich weitgehend nicht mit. Ne? Das, ist, äh, das macht das Salz mit der Umgebung direkt aus. Aber äh, also, mal gucken, ob ich noch eins finde. Ich gucke mal, ob ich eine Nahaufnahme finde. Dafür muss ich aber den Ordner wechseln. Warte mal verwalten, ne, Rutsch, verwalten, äh, dann Kreuzung, Adeln, äh, mache ich mal hier das. Also hier sieht man mal so ein bisschen von Namen, ne? Und das ist alles durchfeuchtet. Das ist also ständig im Fließgleichgewicht. Ständig wird Salz äh, aufgelöst und Salz äh, angelagert und Salz aufgelöst. Deswegen kriegt das auch hier nicht so klare Formen wie bei den äh, Kristallen. Also mal seht, ob ich mal einen hier noch irgendwo finde. Nicht? Also, na, oder vielleicht eine Nadel. Das wäre natürlich noch, noch genialer. Also hier habe ich jetzt eben immer diese... Diesen Kreuzung versucht aufgenommen. Und das ist die abgebrochene. Also, man kann hier massenhaft Geschichten. Ah, hier ist so eine kleine Nadel. Ne? So eine ziemlich plumpe. Ah, hier und hier ist eine, die hauch, hauchdünn ist. Nicht? Und die sind, ich, ich würde es schwören, würde ich sagen, dass sie die Injektionsnadeln hohl sind. Weil das ist so bisher die Erfahrung in dem Moment, wo ein Salzzapfen entsteht oder äh, eine ähnliche Formation. Hier ist auch eine. Nicht? Dass sie sozusagen. Ähm, hohl sind, aber nicht wie Injektionsnadeln, sondern dass also im Grunde die, das Salz, was auf seiner Oberfläche äh, dieses macht und eigentlich durch die Salzmaterie, durch die Salzatome fließt, nicht? Also so. Aber also die Salznadeln sind so unerwartet, dass ich da auch noch nicht richtig hintergekommen bin. Ich weiß zum Beispiel nicht, die könnten ja auch äh, vom Trennmittel sein. Nicht? Also dieses moderne Industriesalz hat immer sozusagen Streufähigkeit Erhaltungs. Stoffe mit drin nicht? So, die, das kann sein, dass jetzt hier an dieser Stelle die auf einmal wirksam werden nicht? Also, also das weiß man nicht okay, um das nicht auszudehnen nur damit ihr im Grunde mal eine hm. Vorstellung habt auch hier ist eine Es ist eben und hier ist die, die von eben, die ist hier einmal klarer ne? also ich habe die Fotos auch noch nicht richtig durchsortiert hier ist so dieses Dendritische, aber hier sieht man auch, wie nass das ist, nicht? Also es ist eben, es schwimmt. Ne? So. Also. Willst du denn, äh, äh, Andreas, willst du denn, du machst ja eine ähm, Salzkrieg-Seite oder Homepage oder ähm, Instagram. Ja, genau. Du, also da drauf, wird Filterraum das... und ich machen gerade. Oh ja, ja, okay. Und da und da kommen also, das werde ich irgendwie gliedern, aber teilweise denke ich auch, es muss auch Bereiche geben, wo diese Fotos im Grunde chaotisch nebeneinander liegen, weil äh, man kommt auf mehr Ideen, wenn sie nicht schon so vorsortiert sind. Nicht? Also von daher bin ich da noch am überlegen, wie man das günstig macht. Aber auf jeden Fall gibt es äh, diese Ganzansichten, soll es als Timeline äh, geben, wie das immer mehr wird von. Ja, hat da so ein Gezeichen schönes Video von, von Ihrem Salzgriechen-Projekt mit der Schale. Das ist eigentlich auch ein schönes ja. Video. Ja, das ist auch genau. schon auf dem äh, Kunsttalk-Kanal. Das habe ich äh, unter Salzgriechen granualisieren ähm, gepostet. Das ist das erste Video, was ist, ist nur so ganz kurzes und knappes. Das kommt dann demnächst auf der Salz Salzgriechenseite seite oder hast du das schon zeitbar vor? Das ist auf dem ähm, YouTube-Kanal, auf dem kunstvort kanal auf dem -Kanal, auf den das jetzt gestreamt wird, was wir hier aufzeichnen. Da ist, also, das, okay. erste, ist das der allererste Beitrag und äh, der kann sich da angeschaut. Also jeder kann ihn. Ich, jeder mit äh, auseinandersetzen, genau. Genau. So. Und jetzt ist so. Muss man jetzt so den noch nochmal zeigen, oder muss man den jetzt hier einspielen? Nein. Ja, mach mal. Ich fand ah, das schön. Also Illustration. Ja, ich ich streame ja jetzt hier, ich bin total beschäftigt in meinem Studio mit dem Streamen. Und ich kann jetzt hier nicht noch Bildschirmteilen machen und irgendwelche Sachen einbringen. Das habe ich auch nicht hm. vorbereitet. Okay. Ich, bin auch ich mal find, verstehe. Wer ist, wer ist anders. jetzt weg? Hallo? Ja, Andreas, der ja. muss. Der muss. Okay, okay. danke. Ciao. Ja. Ciao. Vielen Dank für deine ja, wir Beiträge. Ja, wir sind schon bei 8.47 Uhr. Wir haben, wir haben eigentlich immer so ein zeitliches Limit gesetzt, oder? Ach, das haben wir doch immer sowieso übertreten. Ja. Andreas, kennst du, die, kennst du die Untersuchungen von Velida und von Wala, wie die ihre Medikamente zusammensetzen über, über Kristallisationsformen? Kennst du diese äh, von Wala? Nein, ähm, kenne ich nicht. Die, die Medikamente wurden dort, werden dort untersucht, indem man Kristallisationen macht, äh, über Glaubersalz teilweise, über andere, über andere Salze. Und man sieht dann diese Kristallisationen, äh, äh, erkennt man dann äh, die, sozusagen diese Heilkräfte oder Nicht-Heilkräfte von dem. Und da, da hat da äh, die ganze Medikamentation, das, sammelt. das würde ich mal anschauen, weil es ist sehr umfassend, wie das gemacht ja. wird. Und Hast war du einen Link, Link oder so, was du mir? Äh, das ist, äh, Link, Oder ich habe eine hab, Suche. Okay, ich ich habe die Sachen selber nachgemacht. Aber das ist, ähm, ich bin jetzt 70 und da äh, war ich 30 Jahre alt. Das heißt, es hat, <lacht> hat es noch nicht gegeben. Aber äh, Hauschka, und der Hauschka, bei Hauschka ist es eine, bei der Hauschka war derjenige, der diese Untersuchungen gemacht hat und, und diese, diese Auskristallisationen als Bilder genommen hat für wo er dann sozusagen die Verschmutzung, Verschmutzung reingetan hat und an dieser Verschmutzung dann aufgezeigt hat, wie ähm, teilweise, wie, wie die wirken und, und deren, deren Kraft äh, äh, hat auch ähm, die ganzen ähm, Pflanzenheilkunde, wie, wie, wie ja. Beinwell zum Beispiel, ja, ja. Äh, mit Beinwell auskristallisiert und dann Beinwell dazu und die Kristallisation ja. sich angeschaut. Und konnte dadurch deutlich machen, warum Beinwell zum Beispiel wirklich hilft bei der beim Knochenwachstum, beim dass es in Knochen zusammen, wenn es Verstauchungen gibt oder Verletzungen gibt, mhm. dass das dann, dass da sich ordnet. Oder Arnika. Bei Arnika, das kann ich mir noch erinnern, es gibt so, wo dann Arnika reingeschüttet wird und wo man dann sieht, welche tollen Bindekräfte dann entstehen. Mhm. Und aus diesem heraus äh, äh, hat man... Äh, kann man richtig sehen und das mein Wer Arnika verwendet, weil wenn er eine Knochenverletzung hat oder angeschlagen ist oder so oder der merkt es ja wie, wie, wie stark das wirkt und der und der Hauschka hat das versinnt, verdeutlicht mhm. Aber das sind sehr umfassende äh, ja. Untersuchungen und weitgehend. Äh, ich habe den hier jetzt auch äh, schon gegoogelt und äh weiß jetzt wo ich weiter nachgucken kann was ich interessant ja. finde ist dass es auch bei den performances die ich äh, um das salz herum oder äh, ich habe das ja auch in die performances oft mit aufgenommen äh, wo das eben dieser punkt ist also dass äh, die fremddotierung äh, oder dass äh, die lücke oder auf jeden fall irgendeine art von störung im kristall äh, dass das also im grunde die Kristalle in Anführungsstrichen intelligent macht, nicht? also so, und äh, eben äh, teilweise völlig verändern kann in, in ihrer äh, äh, Fähigkeit zu wirken oder so. Nicht? Also das finde ich also ist, glaube ich, zentral, dass damit arbeiten ja auch dotiert äh, mit Fremdatomen arbeitet ja auch die Mikroelektronik mit und so. Genau. Was Verschmutzung kannst du darüber auch feststellen bei der Kristallisation über die Kristallisation? Den Zustand des Wassers, wie weit, wie der das wird der über Kristallisation rausgesucht und kann man dann diese Verschmutzung feststellen. Ja, genau. Nur Hinweis. Ja. Also danke für den Hinweis. Also den dann. hatte ich noch nicht. Genau. Ja. Und damit sage ich Ciao für heute. Danke, danke. Ja, ich glaube, wir, lö wir lösen langsam auf. Finde ich auch. Ich bin auch. Genau. Ja, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Dann äh, trenne ich die. Die Verbindung hier und sage schönen Abend. Oh, Mal gong. Gong. Was? Ja, Gong, genau. Gong. Gong. Und also diese, diese Soundkurve ist dort. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao. Wo kann man das jetzt ausschalten?